Losgehen. So. So. Leg mal hier rein. wir werden soweit. Ähm, ja, ja, wir werden soweit. So ja, okay. So an alle, die das jetzt später angucken: Wir haben jetzt gegessen. Das sind nur Zuschauer. Ist egal, <lacht> ist aber liebster. die viele gucken sich ah, ja, auch später an. Wir haben jetzt gegessen und ähm, machen uns jetzt auf den Weg äh, Richtung vierte Ladepause. Oh, ja, 480, fast 480 Kilometer schon hinter uns und der Jens fährt, weil er wird jetzt gleich vom Kamerateam gefilmt, von außen. Ja. Der, war auf ist Bezug, äh, der Niro tatsächlich mit den beiden Mädels ah. Aber ich meine, ist auch eine der Rundherrn. Nein. schon gegessen? Ja, haben wir fahren. War super lecker. Danke. Ja, gut. ja, gute Fahrt. Obwohl, nee, der hat 20, aber die haben auch was gegeben. So, schon wieder 24 Leute drin. Wunderbar. Jetzt yeah. geht's weiter. Wir haben lecker gegessen. Oh, das war wirklich hervorragend. Dieses Plastikrestaurant. Das ist äh, ja, ein Restaurant hier an der, direkt am Deich, oder Deich ist es ja gar nicht, in den Dünen. Und zwar verzichten die komplett auf Plastik und auf Abfälle, auf Verpackungen. Ciao! Auf äh, Müll etc. Und äh, das Essen gibt es auf Holzbrettern mit so Papierunterlage. Ich hatte einen Apfelsaft, der war frisch gepresst. Frisch gepresster Apfelsaft, ja. Gerade Wahnsinn. frisch gepresst, also das ist der Hammer. War wirklich sehr, sehr lecker. Und äh, leider müssen wir jetzt weiterfahren. Ich könnte hier ja den ganzen Tag verbringen. Das Wetter ist so geil. Und ähm, mäh, mäh, mäh, mäh. was wollte ich sagen? Ja, Wetter ist einfach geil. Es ist viel zu gut, um jetzt weiterzufahren, aber es ist ja nichts. Nas und ich sagen immer, wenn wir schön gegessen haben, wir sind hier erfüllt, ne, gefüllt und hier erfüllt. <lacht> ja, ich könnte ja? jetzt ein schönes Nickerchen machen. Oh, die Trägheit nach dem Essen. Ich Ja, eigentlich wollte ich lieber fahren. Ja, du kannst aber, auch weiterfahren. Gestern in Hilden haben die, hat das Kamerateam ja mich aufgenommen und heute ist der Jens dran. Er stand ja gestern vier Stunden im Stau, der Arme. So viel genau, geht ja nicht anders. Genau, ähm, jetzt machen die noch ein paar Fahrszenen und Ladeszenen von dem Fiat 500 für das äh, ED1000 Video. Und ähm, da fährt der Kamerawagen dann hinter uns her. Und wir müssen jetzt aber sowieso erstmal laden, weil wir haben noch 18 Wir haben noch 18 und 39 Kilometer Rest. Die nächste Ladestation, die wir jetzt anfahren, ist 19 Kilometer entfernt, entfernt. Das ist eine Shell Recharge Säule, wo angeblich unsere Shell Recharge Ladekarte klappen soll. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt, genau. Aber so schöne Häuser hier und die Düne ja, die das Sanddüne. So ein das ist ein Movehaus. Nasilla weiß, was ich meine. Ah, okay. Das ist ein Holzständerhaus mit Glas, total ja. schön. Ja, sieht auch toll aus. Aber ist wirklich so ähnlich wie ähm, da, wo ihr sonst Urlaub macht, nicht? Im Norden. Also hier kann man super Urlaub machen. Ich glaube, das ist auch natürlich an der Nordseeküste in Holland. Die, die holländische Nordseeküste ist mega schön übrigens. Hier gibt es ja auch die Nordseeinseln. die sind zwar ein bisschen weiter oben. Mhm. Ähm, sehr, sehr schön. Texel oder wie heißt das wie das ausgesprochen? Also, Holländisch, weiß ich gar nicht. Techel, glaube ich. Techel, ja, wir sagen Texel, was mit X geschrieben wird. Ach so. Ich glaube, die Holländer sagen Techel. Links mhm. auf der Kralenburg. Auf jeden Fall Wim sehr, S3 sehr schön. Müssen wir eigentlich auch mal hin, vor allem auch für Hunde. Das hat mir der Frank, glaube ich, gesagt von Generation E. Auch ein labrador glaube ich, war Und ähm, soll sehr schön sein. Das ist geil. Das ist geil. Äh, was ist geil? Ein Hund, guck mal im Cabrio. Achso, ja, raus. Cabrio, genau. Und guckt doch raus. Das ist auch schön für die Hunde. Jetzt bin ich durch mitten im Kreisverkehr. Mach Straßenverlauf von n 211 einen Kilometer voll. Ja, das Kamerateam meinte, fahrt schon mal los, wir holen euch einen auf. Eine Link 5 an der Benzintanke, was will der denn da? Ah, oh, Tanksäule haben blockieren. Jetzt werden wir gefilmt. Ach guck mal, ich filme die jetzt auch. So ihr Lieben, wir sind jetzt mit dem Jens wieder unterwegs. Ähm, Jens sitzt am Steuer, weil das Kamerateam vorne in dem weißen Van, da hinten sitzt der Kameramann, der Jasper. Der filmt uns jetzt, macht ein paar Außenaufnahmen. Und gestern war ich dran und heute ist der Jens dran. Der Jens macht das ganz gut mit der Uranier. Super. Ja, ich Der Fiat 500 hat so ein schönes Fahrwerk. Ja, ne? das hält sich richtig angenehm. Absolut. Ja, absolut. Super. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Marsdeck N220. Wir blockieren hier alles gerade. <lacht> rechts abbiegen auf Marsdeck N220. Der muss ja echt einen stabilen Gimbal haben. Ja, Profi. Ja. Dem Straßenverlauf von M220 für anderthalb Kilometer folgen. Aber mir hat es essen super lecker geschmeckt. Ja, wirklich. War lecker, es gab ja. Bulgursalat. Ja, mega. Und dann dieses. Ähm es gab so, so Weißbrot, das ist ein bisschen aufgetostet und da drauf lag dann zum Beispiel so gezupfte Makrele. Das hatte ich, das mochtest du nicht. War ja. sehr, sehr lecker. Ähm, und Dann gab es so, so äh, etwas wie Frikadelle. No. Ja, so Gemüsefrikadelle, äh, auf Romulade genau. mit ein bisschen Käse, glaube ich, Parmesan war es, wenn ich mich nicht täusche. Oder Tomatenscheiben ähm, okay. auf so einer Brotscheibe mit Käse war auch super lecker. Und dazu noch so ein leckerer Salat mit leckerem Dressing dazu. Ja, war mega. Und dann der frisch gepresste Apfelsaft. Ja, kann man haben echt. Der Apfelsaft war echt, also optisch schon der Hammer, war, weil er oben so einen äh, Schaum hatte, fast wie so ein Altbier. Also war schon. der <lacht> Schaum Punkt. war echt steif. <lacht> ja echt. Konntest so fast ein Euro drauflegen. <lacht> also, Apfel mit viel Säure. Die nee, Sau so wartet gar nicht. Das war sehr süß. Nach 500 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf Marsdeck n 220 zu bleiben. Und was habt ihr denn alles gemacht, ihr Lieben? Ihr seid ja immer noch Radfahrt. unterwegs. Glück auf aus dem Pott. Dankeschön, Robert Heinz. Ah, moin, Robert Heinz. Jo Vendora, was haben wir noch herrlich. Jo, bist du schon wieder da? Hast du echt nichts zu tun? Die zwei von der Ladesäule. <lacht> <lacht> es gab ja mal sowas, nicht früher, aber nicht Ladesäule, sondern die. Die zwei. drei von der Tankstelle. Die <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Ja, hier, wie man so schön im Kreis verkehrt Ja, Das kann. macht er so geil. Das ist ja so ja geil mit dem Auto. Ich finde, das ist Gukat-Fahren. Wie, wie Gukat fahren. Ui, nicht viel. Dann mal viel Glück. Ich will. Ein Eis. Oh ja Alexander. Ich hätte da jetzt auch Lust dazu, weil das Wetter passt wunderbar. Ja. Jens, warum sind wir da? Äh, nee, Jens, wann sind wir da? Äh? Jens, wann sind wir da? I don't know. Wann also seid ihr da? Hat ja vielleicht wir sind äh, jetzt auf dem Weg nach Bielefeld. Das dauert vier Stunden so knapp. Ne? Ja, 300, 300 noch was Kilometer auf jeden Fall. 370 oder so Kilometer. Und dann noch mal von Bielefeld dann zurück nach Düsseldorf. Ja, Jens ich darf wieder fahren, genau, ja, ja, ja, ich, darf, ich fahre selber einen, außerdem finde ich die in schwarz überhaupt nicht schön, das sage ich mal jetzt ganz ehrlich, so und bin auch noch da, ja schön, Morsch ist auch noch da, cool, so, GoPro an, macht Mach er nicht, ja, dich versteht er nicht, geh an Land, äh. Was? Oh Mann, ey. Nach 500 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Mars Dike N220 bleiben. Mars Dike N220. Das ist echt ärgerlich, dass manche Adressen im Navigationssystem nicht auffindbar sind. Ja, das ist richtig so schade, aber so oft fahrt na, hier fährt man hier ja nicht noch mehr gehen. Oder aber ja, aber trotzdem. Ich meine, ich fahre viel lieber mit dem Autonavi als mit Google Maps. Alle schon wegen der quatschenden Tante hier. Aber das Problem ist sowieso, dass die Ladeplanung hier in diesem Rufi nicht vorhanden ist. Das ist ja, immer so ein bisschen lästig. Wenn du nicht erfahren bist, dann ist das doch totaler Stress für die Leute. Wir könnten auch mit der Battle Road eigentlich fahren. Ich habe ja Premium Version. Meinst ja, du, das würde hier klappen? Bestimmt. Aber ja, ne? Ist ja gar nicht nötig. Ja. Das ist ja super durchgekommen, trotz super. der super Wasserstoffkollegen getroffen mit dem Hyundai Nexo. Die sind auch mit uns dann angekommen. Die haben zweimal getankt unterwegs. Immer nur drei Minuten an der Wasserstofftankstelle gehangen. Ja. Allerdings haben sie, um die zweite Wasserstofftankstelle zu finden, ja, ich muss wieder näher ranfahren. Verdammt, warum fährt der auch so schnell? Um die zweite Wasserstofftankstelle zu finden, in Antwerpen haben sie fast eine Stunde in Antwerpen rumgesucht. Da frage ich mich, wo ist da der Vorteil von den drei Minuten laden in Anführungsstrichen, wenn ich eine Stunde die Tasche suchen muss? Ja. Da ist der Vorteil wieder dahin. Aber dafür müssen Sie jetzt wahrscheinlich noch einmal tanken und kommen bis Bielefeld. Nach 400 Wir müssen auch noch dreimal laden. Das Auto zeigt uns eine Außentemperatur von 21 Grad. Will er jetzt hin? Wo muss ich hin? Ähm, Kreisverkehr. Hier. Irgendwie so komisch. Einfach eigentlich geradeaus. Welche Richtung? Da. Leicht links abbiegen Richtung N223. Okay. N223. Da Richtung McDonald's. Nach 600. Richtung McDonald's. Leicht ja, also da einfach da rein. 223 An der Ladesäule tauschen wir wieder die Plätze. Der Jens ist nämlich müde, muss eine Runde schlafen. Oh, das wäre schön. <lacht> ich bin so satt. Oh, apropos. Die Mittagsmüdigkeit. Bin ich noch richtig? Ja. Wenn, wenn der sind, wenn die so fahren. Ich weiß ja nicht, wo Sie hinfahren. Ich fahre jetzt den weißen Van hinterher. Ja, genau. Das hat aber schon eine halbe Stunde gefilmt. Das reicht doch mittlerweile. Eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, was die mit dem ganzen Material machen wollen. Und bei 18 Autos das Gleiche. Das ist doch furchtbar für den... Der arme Schneider, der Editor, der arme. Weiter geradeaus auf N223, dann geradeaus auf Westerleblein. Wir aus geradeaus auf Westerlieblein, dann okay. geradeaus auf Burgemeester van Dornland. Okay. Jo, wir fahren auf jeden Fall. Okay, das ist ein Laden, wir können euch nicht hinterherfahren. Okay. Wie viel haben wir jetzt, Jens? 16 Prozent? 16 Prozent. Ja. Und wie weit noch? Ach. 10 Kilometer. Das Ganze gar aber der Zeitkampffahrer war aber beeindruckend, ja. ne? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> also der, der konnte sich nicht verkneifen zur Erwähnung. Den ja. Straßenverlauf von N223 noch zwei Kilometer folgen. Einfach nur klasse. Ich wüsste in der Türkei einige Adressen, wo man den von innen richtig aufpeppen könnte mit hier mit Alcantara, Fiat. ja Lederbezug und was ja, weiß ich. Die können gut. hier dir Himmel machen von mit was weiß ich Ach, Astronomie, Andromeda, was du <lacht> willst. Und dann Ambient Light und so ah, mindestens zum halben Preis, was du in Polen bezahlen würdest. Das kannst du gleich zehn anrufen. <lacht> nee, nee, nee, ich vermittle nichts. Ich nichts vermitteln. Boah, diese Bodenwellen hier. Ey, ja. Hammer. Fußballspieler Fußball Fußball Fußball Fußball ja. angehen. Jetzt gibt da Gas. Das macht hier. Nach 600 Metern oh. im Kreisverkehr zweiter Ausfahrt, Burgemeester in zwei, zwei, drei nehmen. Omelading. Nach 600 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Bürgermeister Krezilan N223 bleiben. Weißt du, was immer so angenehm ist hier? Es sind so, fast gar keine Hochhäuser, siehst du. Ja, hier ist ja auch Land, ja. ne? Genau. Da ist ja viel voll. Ich hasse irgendwie Hochhäuser, so also Platten überhaupt und sowieso. Aber nee. Auch diese Glaspaläste, die mag ich nicht. Obwohl, als wir in New York waren, das war wiederum eine ganz andere Nummer. Ich war so voller Vorurteile. Nass hatte immer gesagt: Nein, lass uns dahin. Ich habe hab mich immer gewehrt. Und dann hat sich die Gelegenheit gegeben, ich war sowas von überrascht. Das ist echt eine andere Welt in New York. Ja, Manhattan. Das, das kannst du schon mal als Hochhäuser bezeichnen. Central ja. Park. Genau, ja. das ist echt eine Man andere Welt. 2018. Für eine Woche. Wir haben ein Hotel in Soho und war super. Wir haben auch ähm, Glück mit den Tickets gehabt. Mit, äh, mit Eurowings heißt das ja, von Germanwings. Direktflug nach JFK, von Köln aus sogar. 600 Euro äh, hin und zurück pro Person. Das war echt genial. New York ist wirklich sehr beeindruckend. ist ja. eine Welt für sich. Das glaube ich auch. Im Kreisverkehr abfahren auf Fang Mein Bruder lebt ja da. Okay. Seit, mh, seit 2005, 2005 lebt er da. Den haben wir natürlich auch besucht. Er, ist, er betreibt einen Limousineservice, Flughafentransfer. Ah, okay. okay. Und, ähm, ihm geht's ganz gut. Er ist super glücklich, da hat auch mittlerweile die US-Bürgerschaft. Und ähm, ja. er ist super glücklich da. Er wohnt in New York oder? Er wohnt in Long Beach, die, ähm, an der Küste äh, östlich von ja. New York City. zweite Ausfahrt soll 2, 3 nehmen. Ausfahrt, Kreisverkehr oder Und was macht ihr denn hier, Lieben? Das kann ich bestätigen, war vor drei Wochen auch in New York. Ja, New York ist geil. Dann weiterhin gute Fahrt. Dankeschön. Tarik schläft. Schon innerlich. <lacht> <lacht> ja. Ich nach auch. dem Essen, nach dem Essen. Ihr merkt es selber nicht. Oh, jetzt macht er hier. Oh, Kamikaze! Kamikaze. <lacht> zwei doofe Gedanken. Im Kreisverkehr. Das uh, ist geil. Zum Wachwerden 20, einmal, durchschütteln 11, hier. Zwei, drei, noch drei wieder da. Was hab ich verpasst? Wer ist das? Nasila, du hast nichts verpasst. Wir haben gegessen. <lacht> Der Mann dein Mann schläft gleich Gang. ein. Tarik ist zu müde. Genau. Oh, wir kriegen uns gleich wieder. Was gab's denn zu essen? Ja, haben wir eben erzählt. Muss du zurückspulen? Tariq <lacht> <lacht> könnte mal den Chat vorlesen. Ja, ist doch immer so. Nach dem Essen sollst du ruhen. Genau. Nicht, dass ihr gleich abhebt. Ja, wenn der Jens so weiterfährt. <lacht> du fährst ja gleich. Ich fahr gleich. Die beiden sind noch etwas redemüde. Nach ja, ganz genau so ist es, ihr Lieben. Wenn du jetzt so ein mega leckeres Essen gegessen hast, und dann bist du erst mal nach fünf stunden autofahrt erstmal ein bisschen träge jetzt noch so ein cabrio das wäre nicht schlecht ja genau Auf jeden, ja, äh, vielleicht ist das ja eine tankstelle wo wir jetzt sind ja Sogar, mal. Shell Shell Recharge ist dann meistens mit tankstelle aber hier in holland außerdem ist der knappe wasserstoff ah, Ja, hier thema wasserstoff haben wir nicht wollen wir nicht so unser la prima cabrio steht schon beim händler zur abholung bereit Wenn ist alles Hannes, Petra, nee, einer und Petra. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Ihr habt Mega nichts Auto. falsch gemacht. Tolles Auto, wirklich. Ich beneide euch. 5 Euro von Joe Vendura. Oh, schon wieder, Joe, sag mal. Jens. Danke dir. Ich mache auch einen Livestream. <lacht> <lacht> Wann seid ihr? Circa in Düsseldorf. Ja, höchstwahrscheinlich. Oh. 21 Uhr. Vielleicht? Ja, Also so um den Dreh. Zwischen 21 und halb zehn halb irgendwann. Ne? Schätzen wir. Ja. vielleicht kommen wir auch schneller durch, aber glaube ich nicht. Gute Fahrt und viel Spaß. Dankeschön. Servus, ihr zwei aus Muck. Bekomme meinen La Prima in zwei Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Du darfst dich sowas von freuen, rüdiger Haha, verrückt hier. Ja, wir sind immer verrückt. <lacht> Bin auch noch da. 600 leicht rechts auf Aktueller Verbrauch 14,8. Meine Lieben, in den letzten 494,5 Kilometern. Zurückspulen klappt nicht. Echt nicht? Okay, müsste doch eigentlich gehen, oder? Müsste eigentlich gehen. Oh. Geht nicht, Tarek. Okay. Also. Dann, ganz schnell für dich, es gab Bulgursalat, <lacht> dann gab es ähm, Scheibe Brot mit Käse und getrockneten Tomaten drauf. Das klingt jetzt so ganz billig, aber das Brot war so getoastetes, selbstgebackenes Weißbrot. <lacht> das war mega lecker. Mit so gezupfter Makrele, das Ganze lecker angemacht mit so einem Dressing. Mega. Ich mochte das nicht, aber ich, das war mega ich lecker. Ich nix Fisch essen, Bruder. Ja. Und dann gab es noch so diesen Gemüse-Frikadelle. Äh, ja, sag ich genau. Mal. Mit viel Aubergine drin, mm -hmm. schätze ich mal. Vegetarisch, Vegetarisch. Warten, super lecker mit Brotscheibe, gegrillter Brotscheibe, mit genau. so einer Art Mayonnaise. So Remoulade, Remoulade und Ma drüber und dazu so noch Blattsalate. Also, jo. Das war wirklich geil. Ja. Aber die Location war noch besser, oder Jens? Also ja, die Location ich, war ey, richtig ey, gut, genau. Aber wahrscheinlich klasse. Direkt in der Düne. Ja. Leicht rechts abbiegen zur Auffahrt dafür. Leicht rechts ist gut. Ach, ein Model X, endlich mal ein Model 90 X. Grad hier, Leicht rechts. Und. Oh. Im Straßenverlauf von a einen Kilometer vor. Einen Kilometer, okay. Das kriegen wir gerade noch hin. 13, 1, 29 Kilometer, Kilometer Rest. 1,8 Kilometer. Äh, Jetzt Stoff. Ich würde den definitiv noch tiefer legen. Spurplatten dann so 225er Schlappen <lacht> in 19 Zoll boah als das Auto muss sagen mach e Felgen drauf oh Die Ausfahrt 12 den nehmen dann bisogno un caffè pronto Ah, das Model S klar, wo das wir von gesprochen haben. Total selten, Model ja. S Silber, sehr selten. Hier ist das, ne? Nach 400 Metern, links abbiegen, aufbauen. Oh, Warte aus, gib. Ja. Da ist doch Shell, genau. Ach, tatsächlich doch eine Tankstelle, geil. Kaffee ist gerettet. Ja, Kaffee. Und Fastnet, Fastnet gibt's auch. Ah, oh, Shell Recharge. Können wir die Karte noch mal ausprobieren? So. Ja, da sind auch noch Säulen. Ja, das sind die Shell Recharge Säulen. Fahren wir mal zu Shell Recharge. Ja klar, die Karte ausprobieren. Genau. Also vor uns hier, warte, ich... Da ist Riesenfastnet, ne? Da fahren wir jetzt nicht hin. Wir versuchen es bei Shell Recharge. Wenn ich wüsste, wie man da hinkommt. Hast du die denn schon gesehen? Ja, da. Ach da aber Da ist Einfahrt verboten. Ich glaube nicht, dass uns jetzt einer deswegen umbringt. Genau, die drei Meter hat keiner gesehen. Oh Gott, das sind aber diese Säulen von E.ON. Ja, wir probieren oh das mal aus. So. Sonst haben wir noch Fastnet als Backup. Nicht scheitern. Streckenverlauf 800 Meter. So. Gekleckert hier. Oh. So, wir probieren die Shell Recharge-Karte aus. Willst du noch deine Kamera mitnehmen? Deine GoPro? Ja. Nimmst du den die Livestream mit oder bleibt der hier? Lass ihn erstmal hier. Bleibt erst genau. Ihr wartet erstmal hier, wir stecken das Auto an. So ihr Lieben, also. Wir nehmen mal die andere Säule. Die Kust nach Norden starten. Ich hoffe, das kam. das ist echt, wirklich der allerletzte Schrott hier. Wir nehmen jetzt die Fasnetzsäule direkt hier hinter der Tankstelle, denn einfach nur Zeit verlieren hier geht gar nicht. Wo waren die hier hinten? Einmal um die Ecke, da. Ich weiß nicht, wenn du hier rausfährst. Streckenverlauf 800 Mal Meter vor. Ja. Du hast das Ziel erreicht. So. Oh, pardon, Entschuldigung, Entschuldigung. Das war zu furcht. Wie der Sport funktioniert hier jetzt? wirklich erwarten. Ja, aber warum nicht? Hab sie rein, denselben. Also, geht sie jetzt nicht rein und das war super. Warum muss mit der Schorre der Ladestand eingestellt werden? Steh. Ja, noch die Schorre, aber diesen hieren Roller, ich weiß nicht, wie das hier mit der Vorder aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir waren ja gerade an diesen Shell Recharge säulen da ähm, bei der Shell Tanke und da waren immerhin vier Vielf gesollen mit je einem CCS und stademo Anschluss aber ähm, die Shell Recharge Karte wollte diesmal freischalten, das ging aber die Säulen wollten nicht laden also das heißt wir haben es an zwei Säulen versucht keine Chance, man, Also es stand auch auf dem Bildschirm was man kaum lesen konnte, dass man mit dem Finger auf den Bildschirm tippen sollte um das Laden zu starten bzw. um irgendwas zu starten aber die Bildschirme reagierten nicht an zwei verschiedenen Säulen dann sind wir zu fast mitgefahren das ist hier quasi ja nur 10 Meter um die Ecke und da ging es sofort. Diesmal wird auch hier bei Fastnet die Shell Recharge Karte erkannt. Also, jetzt funktioniert alles. Ne? Man muss nur an die richtigen Säulen fahren. Ja, das sind auch wieder diese Eva-Zeck-Säulen. Eva-Zeck oder Keck. Einfach oder nur die, Schrott. Also. Eva-Schrott. Das ist, kannst du vergessen. Also, Eva-Schrott. Wenn du die Säulen siehst, dann mach einen großen Bogen drum. Mit dem Loch in der Mitte, weißt du? Ja. Nee, danke. So, Jens, einmal kurz äh, aufs Klo und dann Käfchen holen. Ich hab doch gerade aufs Klo. Gut, ich, ich muss nicht. Ich muss. Ähm, Kaffee ablassen und dann noch Kaffee besorgen. Kaffee besorgen? Okay. Bleibst du hier? Ich bleib mal hier. Trägst okay. du mir Cappuccino mit? Ja, das ist sicher. Gut. Ach, warte. Nee, so. ist Nein, nein, ich krieg hier tausend Spenden, die sind doch für uns beide, hallo. Äh, willst du noch Schokolade oder irgendwas nee, nee, anderes? Nein, nein, nein. Ich hab hier noch, meinst du, die sind hier glücklich? Ich hab hier noch diese Gutscheine. Ich glaub nicht. Die kommen aus Belgien. Ja, stimmt. Klogutscheine, wisst ihr, da kriegt man ja immer welche von und dann weiß man nie, wofür man die einsetzen soll. So, ich kann euch ja mal ein bisschen mit rausnehmen, ein bisschen was zeigen hier. Dann äh, seht ihr mal, wo wir so stehen. Moment. Äh. Wo der ID 3 steht, ich weiß nicht, ob der lädt, da sind diese EVA-6-Säulen von Shell Recharge. Und zwei haben wir ausprobiert und die gingen beide nicht. Ich weiß nicht. Die anderen beiden wollten wir nicht auch noch ausprobieren. Prozent drin. Wir stehen hier seit vier Minuten. 73 kW Ladeleistung, schon 5 kW im Akku. Kilowattstunden, sorry. Ich denke wir laden hier auch so wieder bis 80 Uhr. mit den EFAC-Säulen sind sehr schlecht, das kann ich bestätigen, das ist bei mir auch so. Oft sind sie kaputt, wirklich sehr oft. Und bei Fastnet sind das Alpitronic-Säulen. Die sind zwar sehr mächtig, also mächtig von der Größe her, aber eben auch sehr zuverlässig. Achso, Nasilla fragt, ich habe ein bisschen zurückgescrollt hier im Chat, wie es den anderen Teams so ergangen ist. Also, bis jetzt äh, waren alle, die wir beim Essenhöpf von Holland getroffen haben, total happy. Ist ja auch mega Wetter, also niemand hatte irgendwelche Probleme, alle sind gut durchgekommen. Wir sind ja an achter Stelle gestartet, es gab ja keine, keine Reihenfolge, man konnte starten, wann man wollte. Also, wir sind ja 7 Uhr losgefahren und äh, die letzten sind, glaube ich, halt 10 losgefahren, die beiden Peugeots. Die sind dementsprechend auch noch auf der Strecke, sind noch nicht beim Essen angekommen. Der Porsche ist äh, um 9 losgefahren, der Porsche Taycan, ähm, das heißt zwei Stunden nach uns und ist mit uns zeitgleich da angekommen. Das heißt, er hat uns die zwei Stunden wieder abgenommen auf der Strecke. Ich frag mich, wie er das geschafft hat. Äh, die, beiden, die beiden haben gesagt, sie sind in Deutschland halt auf der Autobahn 260 gefahren, also Vollstrom. Und hier in Belgien und Holland, da darf man nur 120 bzw. 100 da haben sie sich natürlich daran gehalten. Wir werden auch übrigens alle getrackt. Das heißt, wir haben GPS-Tracker an Bord, wo die Veranstaltungsleitung uns trackt. Erstens, wo wir sind, zweitens, wie schnell wir fahren. Und da wird natürlich auch festgestellt, wenn man die Geschwindigkeitsbeschränkung überschreitet. Das sollen wir natürlich auf keinen Fall machen. Ja, aber der Porsche hat uns zwei Stunden abgenommen. Also Das ist schon faszinierend. Die haben einmal geladen, wir haben dreimal geladen. Sie haben von 1%, also sind tatsächlich mit 1% am Ionity Charger angekommen und haben von 1% bis 80, was hat er gesagt? 22 Minuten gebraucht oder so oder unter 20 Minuten, auf jeden Fall in Geschwindigkeit. In der Spitze über 260 kW geladen an Ionity und hat auch sehr lange gehalten. Das war richtig geil. Also, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Von wenig gegen Anstinken mit unserem maximal 86 kW. Aber gut, wir haben auch nur einen Akku, der ist nur ein Drittel so groß wie der von Porsche. Oder maximal, ja, ein Drittel rund. Und äh, ja, wir brauchen ja auch nur 20 Minuten. Wir kommen halt bloß nicht so weit damit. Und alle anderen, wie gesagt, sind auch total happy. Alle sind glücklich und entspannt. Niemand hatte bisher Probleme. Also, das ist richtig klasse. Vor allem äh, so viele verschiedene Autos. Und auch dieser Peugeot äh, E-Rifter, dieser, dieser Camping-Van, sage ich mal, der hat zwar etwas größeren Akku als wir, aber lädt langsamer. Der war auch vor uns da. Ich weiß aber nicht, wann er gestartet ist. Der ist ein bisschen vor uns gestartet. Auf jeden Fall ist er auch super durchgekommen. Ähm, hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Aber äh, trotzdem waren alle überrascht, dass wir mit dem Fiat 500 jetzt schon da waren. Also die hätten uns deutlich weiter hinten vermutet. Und wir mit unseren 14,9 Kilowattstunden liegen bei der Effizienz ganz, ganz vorne. Ich weiß nicht, ob wir der Erste sind vom, vom, äh, vom Verbrauch, also der Beste, aber zumindest sind wir unter den Top 3, würde ich mal schätzen. Kaffee. Ah, mehr. Grazie, grazie mille, grazie. Per te. Signore. Und Chocolata. Ah, Super, danke. So, und was macht der Luigi? Äh, Enrico äh, lädt noch. Was haben wir denn? 43 Prozent. Wie, wie hoch soll man laden laut der Ich habe nicht geguckt. Ich würde schätzen, wir machen wieder so bis 75, oder? Wie Ich denke, wir machen wieder so bis 75. Ach so gezielt. nee, man kann beim äh, Fiat 500 die Ladeleistung leider. Äh, die, die, die, nicht die Ladeleistung, sondern. Ähm, Begrenzung, Ladebegrenzung, Die Ladebegrenzung, danke. Ich muss immer den Türken fragen, wie man dort. <lacht> echt, hey, ey. Was soll das, Alter? Deine Lehrer schieben sich gerade <lacht> für dich. Echt wahr. Außerdem heißt das der Kabel und nicht das Kabel. Der Kabel? So, warte mal. Was man kann keine jetzt? Ladebegrenzung einstellen. Shell Recharge, hier. Das heißt, du hast hier beim äh, Fiat 500. Äh, entweder ganz oder gar nicht. Du lädst, so lange du willst oder so lange bis es 100% ist. Also Jens, laut erbettet Rootbanner, wenn wir bis 72% laden, kommen wir mit 5% bei Ionity in Salzbergen an. Ich würde sagen, lass uns bis 80% laden, oder? Ne, wir laden wieder 5% mehr, bis 77%. Ja, okay, oder so, ja. Dann programmieren wir mal eben Ionity Salzbergen genau. an. Das werden wir doch wohin kriegen. Was müsste er doch finden eigentlich? Mit dem Dingens-Navi hier. Oh. Jetzt Unity. Unity. Oh, Hast du Zucker drin? Ja. Eine ganze gute Ja. Okay. Lass ein bisschen schmeckt das? Ja, fast. Oh Gott. Mach du mal. Oder ist das ein L? Nein. Jonity. Gute Frage. Das Doch da. Unity. Äh, äh, nee, Salz Salzberger. Salzbergen. Nee, falsch. SSS. Hm. <lacht> Boah, der Wind ist aber ziemlich frisch hier. Ja. Ach, da. Ne, Salz. Nee. Ach, nein. Hier, Salzbergen. Aber Ort nee, es gibt nur Ost oder Süd oder Nordwest. Das ist das. Eins. Ne? Nur eins, ja. Ja, stimmt. mal einmal kurz abfahren. Was hat der Reichweite? Äh, ja, ja, klar, klar, Kann man da nicht hinnavigieren? Noch nicht. Warum nee, nicht? Das ist doch doof, ne? Weil es außerhalb der Reichweite ja, ist. Aber dann ich weiß, das... das ist blöd. Das ist so richtig blöd. Ich kann da nicht hin navigieren, weil es außerhalb der Reichweite ist? Das verstehe ich nicht. 216 Kilometer. Außerhalb der Reichweite, außerhalb der Reichweite. Ey. Ja, als Bergen unser Navigationssystem verweigert die Berechnung der Route. Weil es außerhalb der Reichweite liegt. Also immerhin verhindert es, dass du ja, liegen bist. Vorhin noch nicht. Wo ich vorhin äh, nach Hölk von Holland äh, navigiert habe, da war der Reichweitenkreis auch viel, viel kleiner. War man da nicht irgendwo verlegt? Nein. Stand da in der Ladesäule. Stimmt. Warte mal, haben wir irgendwas falsch gemacht? Gesamte Grad? Nein. Warte mal. machen es mal anders. So, wir sind jetzt hier. Ne? Ja die Reichweitenwolke überhaupt. Wir haben gar keine Reichweite. Doch, hier. Doch, doch, doch, das ist doch. zu klein, hier. 50 Genau, so. Ähm, Salzbergen, wo ist das? Denn? Das ist doch viel zu weit, da kommen wir auch gar nicht hin. Das Oder ist diese Reichweitenwolke gar nicht aktuell gerade? Das ich nicht. Wir haben schon 50% umgeguckt. Dann müssen wir doch viel weiter kommen. 122 Kilometer. Aber Salzbergen ist halt hier, ne? wir nicht hin. Ist doch richtig, oder? 13. Hier wird es das unterschlagen. Rieks. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt. Wir sind hier, denn Horn. Oh. Deswegen kommen wir da auch nicht hin nach Salzberg. Radio Kotwik. Shell Recharge wieder. Oh, ich Richard. wette, er findet das nicht. Oh. Dann ich müssen sind wir gehen nochmal nach Bielefeld. Was hast du mit deinem Bielefeld? Ja, dann hat er vielleicht irgendwelche Ladestationen. Oder? Ja, in also, der Straße. Ziele. Letzte Ziele. Dettmann der Straße. Fahren. So. Sagt jetzt irgendwas von Ladestationen? Na, mal. Drück mal auf Fahren, dann ja. Ja, okay. kommt Ja, nee, das ist die Alternativquote. Fastnet. Er möchte, dass wir bei Fastnet ja, zerstören. Aber wo ist das denn? Sie erreichen Ziel um Uhr. Also dieses, diese fehlende ah, Ladeplanung. Bei Utrecht. Ja, aber das ist, ist das denn. Ist der Reichweitenkreis? Der Reichweitenkreis ist hier jetzt. Ja, schon. komm mal hin. So. Doch. Dann sehe ich den Kreis jetzt nicht. Da. Hm. Ja, aber Noch wir bisschen. laden Ja, ja, ja, ja, genau, genau, genau. Dann lass uns doch da laden, oder? Was meinst du? Nein. Nein? Nein? Warum? Weil wir dann neun oder zehnmal laden. Ich will nicht neun oder zehnmal laden. Ich will achtmal laden und gut. Mach doch, wenn es aber am Ende der Gesamtzeit nichts ausmacht. Macht es aber, das haben wir ja bei Better Group Planner berechnen lassen. Okay. Wenn ich mehr als achtmal lade, dann bin ich. Viel also nach, nach dem Plan von Better Group Planner sollten wir dann hier bei Share Recharge laden. Bei die 12. 1 Genau, das wird er nicht finden, das garantiere ich dir. Da müssen wir halt wieder deinen Eindeutigen. Mhm. Kann ich denn jetzt hier Ladestation nochmal suchen? Äh, hier. Hier, warte mal. Entlang der Route. Oder? der ja. In der Nähe des Ziels, geht auch. So, entlang der Route. Lego, New Motion. So, 120 Kilometer, das ist doch gut. Fast Fastnet. Fastnet Rigsweg IR 1. Ist doch. Das ist es. Rigsweg 1 Also gibt es da auch Fastnet-Säule Zusätzlich zu der genauso wie hier eigentlich. Genau wie hier, ja. ja okay, Perfekt. Also. 124 Kilometer. Das ist genau das, was wir brauchen. Dann laden wir wieder bis 72. Da jetzt schon mal 42 Kilometer. Ja, wir sind schon bei 60 Prozent. laden wir noch 70. Das ist von hier aus bis zur Ladesäule. Was sagt denn die? 316. Das ist die Gesamtstrecke, oder? Ja? Nee. Wie können wir das sehen? Hier ist die nee, Routenübersicht. Ja. So. Zweimal laden? Nee, Quatsch. Hier einmal laden. Genau. Aber entlang der Route gibt es noch zwei Ladesäulen. Stimmt. Genau. Ja. ja genau. Nee, warte. Der will, dass wir einen, äh, links machen. Ja, wir müssen wir wenden auf der Autobahn. Das sind die möglichen Lademöglichkeiten. Ja. Jens, das ist das was, er, das, was wir jetzt reingeholt haben. Fastnet. Ja. Reksweg. Ach, weißt du was das ist? Dieser Reksweg? Aber warum fährt er denn hier unten Das verstehe ich nicht. Warum fährt er denn nicht hier oben Weil Das muss man so sein. Mhm. Aber guck mal, nein, nein, nein, nein, nein, das, ich meine das nicht. Ich meine hier, wenn du siehst will er, dass wir hier drehen, um hier laden zu können. Ach so. Also Fasnetsäulen liegen auf der anderen Seite, ja, falschen Seite. Ich wette, die Shell Recharge liegt auf der anderen Seite. Ja. You know? Die Frage ist, ob er uns die Shell Recharge anzeigt. Hier. Ja. Hier muss das sein. Hier muss der Palm, ne? way den Porn. Nee, Radio Code -Wick. Ich wette aber, dass die Shell Richard da ist. Weil das ist Kriegsweg. Ich verlasse mich, lass mich nicht auf Gefühle. Nein, nein, nein, nein. Wir nehmen dann Android Auto. Warte, lass uns mal ähm, zu, äh, parallel hier gucken. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> es ist schwarz. Nein, nein, mach den Scheiß. Ist dein Handy nicht verbunden? Doch, ist verbunden. Sonst könnten wir kein Android ähm, Auto verbunden. Sonst könnten wir doch kein Radio hören. Komm, wir machen das hier nochmal. Ansonsten freue ich mein telefon wieder hm. ähm ist nett, das hat er letztes Mal schon nicht gefunden. Ne, nee, falsch, falsch. Fastnet. Das ist eine blöde Tastatur. Fast. Ja. Kriegsweg. Aber A1, das ist aber die falsche Seite. Okay. Was haben wir denn dann noch? da noch? Da, da. Das ist zu weit alles. 190 Kilometer. Ich muss auch eine Route eingeben, er sucht ja hier einen ganz Rollag, das macht ja auch keinen Sinn. So, nochmal nach Bielefeld, letzte Ziele. Zack. Jetzt machen wir das Ganze noch dass wir nach einer ja, dann schön in Ruhe. Also Bielefeld, 350 Kilometer von hier, so. Jetzt so, gehen wir hier hin ne, und sagen, Ladestation. Genau, entlang der Route. Entlang der Route, genau. Lass ihn ja. mal reichen. So. Du siehst das ja hier auch auf Karte. Ja stimmt, ja. aber der Reichweitenkreis, die, sehe ich Sie den hier auch? So. das ist der Reichweitenkreis. Genau, und bis, bis hellblau reicht unser Reichweite. Ja. Alles klar, dann laden wir doch da. Halte, halt. halt, halt. Das Aber ist das ist auf der anderen Seite. Seite. Dann genau, wir, wir müssen eine finden, was auf dieser Seite ist. Hier. hier, Genau, der. EV-Box, der Ventabenien-Meg. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Hier Geh Box. mal rein, mehr. Man sieht es nicht. Doch, mehr. Mehr? Ja, Doch, nichts. Weitere Informationen noch? Ja, genau. Typ-2-Steckdose, nee, alles Weiter, klar. weiter, nein, nein. Drei-Phase, 16 ja, Ampere. Ja, 16 Ampere. Nee, da wollen wir nicht. Oh, das wollen wir nicht. Jetzt müssen wir das nochmal machen, weil er das wieder. Ist doch nervig. Warum kann man hier nicht vernünftig äh, filtern? Das ist doch auch nervig. Kannst du nicht eben, was ist das Problem? Und Google Maps... Wir, wir, wir, wir nehmen die Farce oder? Ja, muss, geht ja nicht anders. Aber. Ja, wir suchen uns hier eine, noch eine aus. Warte mal. Wie wär's? in der Nähe eine? Was ist das? Das ist auch auf der falschen Seite. Alle sind auf der falschen Seite. Ja, ist verrückt. Was ist mit dem? Das ist doch gleich um die Ecke da. Auch wieder die so Box. Dann müssen wir eben bei. Ähm Warum finden wir die denn von einem Better Root Planner? Obwohl das eine Shell Recharge. Da trauen wir uns gar nicht hin. falschen Seite der Autobahn, das ist doch auch ein Naja, das sind die, die verzeichnet sind. Lego. Ja, Warte, ich guck mal, ob Google Maps schon da ist. Ja, jetzt ist er da. So. Alles klar. Äh, was gehen wir denn ein? Rijksweg A1. Die sind bei 74 Prozent. Eigentlich müssen wir jetzt fahren lange wir noch programmieren bleiben. H1 738. 738. Ja, hier ein Leerzeichen habe ich aber noch. So, was zeigt er uns an? Radio Kodfik, da müssen wir hin. Ganz genau, Niederlande. So. Radio Kodfik. So, das sind 120 Kilometer, kommen wir näher. Und hier gibt es wohl eine Shell Recharge Ladesäule, die höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ah! <lacht> oh Gott! In 120 Kilometern, ansonsten haben wir Puffer, wir fahren zu der Fastnetzsäule, die da auf der gegenüber anderen Seite ist. Ja. Dann klemmen wir jetzt ab. würde ne? ich mhm. sagen. Also, wer ist noch da? 155 Community mit <lacht> Ihr hier. seid ja wahnsinnig. Dass Ihr seid echt der Wahnsinn. Bei dem langweiligen Content hier. Ja, wir fahren jetzt 120 Kilometer und da soll es eine Shell Recharge Säule geben, laut Erbeter Routplaner. Karte? Welche Karte? Ich nein, ich habe die nicht. Nein. Habe ich sie? Ich, sie Warte. Hier ist sie nicht. Jetzt. Ich glaube, ich habe sie. Meine Lieben, wir erstens sitze ich wieder auf der richtigen Seite, <lacht> Tarek on the right side vom Auto. Ja, das Navigationssystem vom Fiat 500e möchte einfach nicht die Adresse finden, wo wir hin möchten. Aber mit Google Maps klappt es nun mal. Das sind 120 Kilometer von hier aus. Es soll wieder eine Shell Recharge Säule sein. Ich hoffe keine von Evrazek. Ich hoffe eine von Alpitronic oder von mir aus was anderes. Lassen wir uns überraschen, Jens. Wir werden es erleben. Wir haben jetzt auf jeden Fall 78 im Makro. 186 Kilometer Reichweite, sollen aber 119 Kilometer fahren. Das kriegen wir locker hin. Und wenn die Säule nicht möchte, haben wir immer noch genug Puffer. So soll das sein. Jetzt würde ich sagen, erstmal losfahren hier. Ne? Starten Sie jetzt. Starten Sie jetzt. So, Brille an und... Navi. Geil. Absolut. Aber Naviplanung. Naviplanung ist Katastrophe. Katastrophe. Er hat, beziehungsweise es ergibt keine Naviplanung, Navi aber auch die Ladesäulen, es sind zu wenige integriert. Ich glaube, er hat seit Herstellung kein Update erhalten, was die Navikarte angeht. Das weiß ich nicht. Über die Gegend <lacht> Okay, ihr Lieben. Dann zeigen wir euch jetzt die Gegend. So, so sieht die Gegend aus, wo wir lang fahren. Ja. Machen wir jetzt mal eine Viertelstunde Stream. Ein echter Mustang. Ein echter Mustang. Ein echter Mustang. wo ist die Säule zu der erfahrt, die ist entlang der A1, aber nicht die in Deutschland, sondern die in Holland oder Niederlande. Das ist jetzt ein Shell Recharge Rastplatz. Frag mich nicht genau wo der ist. Da kann man doch. Nee, kann man nicht. Nee, doch, noch? warte, warte, warte. Ja. Der ist hier. Kurz vor Appeldorn, Genau. Richtung Utrecht sozusagen fahren Radio, wir. Radio, wie hieß das nochmal? Radio noch. Rechtsweg Radio Bla, keine Ahnung, so heißt es. Warte, hier sieht man was. Äh, Radio Code Weig äh, heißt der Rastplatz. Keine Ahnung was das ist. Radio. Radio hat aber nichts mit Radio zu tun, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall bei Updown ist das. In, In der Nähe von Upgeldorn, genau. Das dauert jetzt eine knappe Stunde. Falls die Säulen nicht gehen sollten, Shell Recharge, dann haben wir noch vielleicht eine Alternative, weil wir noch ein das bisschen wenn ich lade, jetzt so verstehe ich das 10,2 Stunden für die letzten 500 Kilometer, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. So ein so Trip A, genau das gleiche. Ja. Also irgendwie ist die Berechnung falsch. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Falls jemand hier als Fiat 500 Besitzer da eine Idee hat, der Durchschnittsverbrauch ist extrem gesunken nach dem Laden jetzt von 14,9 auf 10,2. 10 also 10 10,2 Kilowattstunden haben wir nicht gebraucht auf der ganzen Strecke, das kann nicht sein. Was hat ihr nochmal geschrieben, dass ihr nach dem Laden... Ich glaube, ja, Also wir haben mit 20 angefangen, dann mit 15 weiter und jetzt bei 10. Also sind wir mit 5 am Ziel? Ja, 20, 15, 10, 15. Richtig, in 5er Schritten. Wenn wir noch weiterfahren würden, hätten wir 0. Anschein. Mal gucken, ob der Fiat 500 so einen Ioniq-Modus hat. Wer holt euch denn in Düsseldorf ab, oder? Ja, wir sind ich? mit dem PKW da. Also, Tarek genau. hat es ja nicht so weit bis Köln. Genau. Ich bin mit meinem Model S in Düsseldorf. Vielleicht ist es wärmer. Ihr müsst ausschalten beim Laden ausschalten beim laden aber wenn ich was sehen will auf dem navi dann kann ich nicht ausschalten richtig aber wieso ist es so dass der wagen wenn ich den nicht ausschalte plötzlich den tutrittsverbrauch senkt macht doch gar keinen sinn Warum muss ich den Wagen ausschalten? Und warum verändert sich dann, wenn ich es nicht tue, der Durchschnittsverbrauch? Oder meint er vielleicht wegen der Ladesäule? weil Ich weiß ja nicht, wie ich wegen des eigentlich müsste der Verbrauch ja dann höher werden, mhm. weil ich stehe und über die Zeit. Nee, quasi ist das ich kann das mathematisch nicht erklären. Also wie 10,2 kann ich mir nicht erklären. Vor allen Dingen hätten wir dann zweimal weniger laden müssen bei so einem Verbrauch. Jetzt zu Hause, Tarek? Du Gar nicht. Ich, hab, ich kann zu Hause nicht laden. Ich auf lade Arbeit? immer öffentlich. Nee, auf der Arbeit. Ich pendle auch nicht zur Arbeit. Ich nehme immer die Straßenbahn. Ich bin Straßenbahnfahrer, für alle, die es nicht wissen, in Köln. Und ähm, Nas muss auch nicht pendeln. Sie hat nur fünf Minuten Fußweg zur Arbeit. Deswegen passt das schon. Ich lade immer öffentlich und da, wo ich wohne, da sind eigentlich, ich sag mal, schon und AC Möglichkeiten gegeben. Das passt schon. Habe auch, auch einige Videos dazu gemacht. Hast du in Köln da du uns einigermaßen viel? Ein ja, ich habe vor allen Dingen die Endstation von der Linie 1 da wo ich wohne in der Nähe. Da gibt es sechs Ladepunkte gratis noch von den Stadtwerken. Tank e, noch gratis. Keine Aldi-Säule, nein, nein, nein, keine Lidl-Säule. Stadtwerke sechs Punkte und wenn ich mal eine freie Ladesäule finde, wo mal wenn mal wenn kein Plugin mal da steht, dann ist alles in Ordnung. Ja, es ist bei mir sogar so, dass ich, ich könnte, ich kann zwar zu Hause laden, aber ich mache das sehr selten, mhm. dann, weil ich meistens bei der Arbeit lade, da habe ich eine Ladesäule. Da, äh, bei uns um die Ecke ist auch eine Ladesäule tatsächlich in 800 Meter Entfernung. Das du hast ja ein Video letztens gemacht, nicht? Über Ladeinfrastruktur in Bremen oder allgemein jetzt im Norden? Allgemein. Hat sich okay, da jetzt irgendwas geändert oder? Ja, so also ein bisschen. Wir haben ja ein neues Startup, Electro nennt sich das. Hab ähm, ich auch gesehen. Da habe ich ja in meinem Insta-Kanal äh, ein paar Posts und auch zwei Videos drüber gemacht. Das sind total coole Jungs, die sind so Mitte 20, zwei äh, ja, Jan und Jan heißen sie sozusagen. <lacht> Jan und Jan. Und die beiden bauen gerade eine neue Ladeinfrastruktur auf in Bremen. Die machen jetzt noch neun Ladeparks, also AC. Ne? Neun. Neun Stück in der Innenstadt bzw. im Stadtgebiet, sage ich mal, Großraum Stadtgebiet, wo sie jeweils sechs Ladepunkte aufbauen. Und das machen sie halt möglichst schlank mit so kleinen laternensäulen sage ich mal, das sind so Geräte, die an so einem Laternenpfahl stehen. Aha. Das ist jetzt keine Laterne, sondern so, der ist nur halb hoch, so 1,20 Meter. Und, äh, da ist die, die Hardware natürlich viel günstiger. Aber äh, am Bürgersteig? Ja, direkt am, nee, am Parkplatz natürlich. Die haben dann äh, sechs Parkplätze, die werden dann als Elektroparkplätze gekennzeichnet. Mhm. Und das Gute ist, dass die Bremer äh, Lokalbehörden sozusagen, also die Ortsämter, da jetzt auch mitspielen. Also am Anfang gab es wohl ein paar Verständnisprobleme, was wollen die da machen? Hä? Mhm. Und da haben wir ja weniger Parkplätze und was, das geht ja gar nicht und so weiter. Da war so ein bisschen. Rätselraten und dann aber als der erste Ladepark in Anführungsstrichen mit den sechs Ladepunkten stand, haben die plötzlich gesagt, oh, das ist ja toll, das ist ja wirklich toll, ja, äh, was braucht ihr denn? Seid Bescheid, ne? jetzt geht es plötzlich ab. Aber sind die Ladepunkte in den gängigen Apps auffindbar? Also ja klar, so Im, Ladenetz Im, im Ladenetz, im Roaming drin, mhm. überall bei MBW in den, in den Apps drin. Okay. Haben das die das auch Gute eine ist, App? Nein, okay. die wollen keine eigene App, das ist halt ein allgemeiner öffentlicher Ladepunkt und das Ganze ist mit Lastmanagement. Wer finanziert das Ganze? Wie läuft das? Start-up. Ach so. Und das okay. heißt, sie haben Kredit aufgenommen, ein bisschen Eigenkapital, okay. sie haben so ein bisschen Sponsor und dann äh, ja, hoffen sie dadurch auch natürlich ein business zu machen, ja. ja. Und die haben Ad-Hoc-Laden, da fokussieren sie sich so ein bisschen drauf und natürlich die gängige Ladekarten. Beim Ad-Hoc-Laden haben die Jungs einen Tarif von, soweit ich mich erinnere, 39 Cent. Das ist okay, das ist fair. Plus 1 Euro Startgebühr. Fällig, hm. Aber für, für ad hoc, finde ich okay. Absolut. Du kannst demnächst auch per Apple Pay bezahlen, das wird gerade also eingebaut. Mhm. Und ad hoc mit Blockiergebühr? Oder? Äh, nee. Mhm. Ad hoc kannst du auch nachts da stehen, weil mhm. das ist ja auch dafür da. Mhm. Du hast immer sechs Ladepunkte auf einmal. Cool. Das also heißt, drei Säulen mit zwei Anschlüssen. Drei Säulen mit zwei Anschlüssen. Und wenn du äh, weißt, da ist ein Ladepunkt, dann kannst du da hinfahren. Und bei sechs Chancen ist die ah. Chance einfach sechsmal größer. Als wenn du nur einstecken hast. Genau. <lacht> ja, tolle Sache. Wir wünschen uns viel mehr davon. Ja, wie gesagt, 5, 9 äh, mal 6. Mal also das ist richtig klasse. Mhm. Und nächstes Jahr geht es dann weiter. Und ähm, wollen die sich denn noch erweitern? Also außer Bremen jetzt, ähm, vielleicht auch Lübeck, Hamburg und habe ich auch gefragt. Sie meinten halt, möglich ist alles. Erstmal erst sie sich auf ja. Erstmal müssen sie gucken, ob das sich überhaupt trägt. Jetzt. Richtig. Das ist ja auch eine finanzielle Sache. Nicht? Ja. Ich meine, die die Wir sind ja auch vorlassen, gegangen. Genau. Und wollen ja auch Geld, Geld. verdienen erstmal. Sie wollen natürlich auch Geld verdienen. Das ist kein Spaß an der Freude. Aber wollen auch Geld verdienen. Absolut. Ja, sehr gut. Aqua. Un'acqua naturale. der deutsche trinkt ja, der deutsche ja. von der glasflasche der türke von der plastikflasche aber 100 prozent recycelbar ja aber ist es ist so dass ich versuche das plastik so weit es geht aus meinem leben fernzuhalten ja so. das ist ja auch gut überall wo es geht kaufe ich oh, überall wo es geht kaufe ich sachen in glasflaschen oder, oder, oder bechern oder sonst was ich vermeide Plastikverpackungen, wo es nur geht manchmal geht es halt nicht hm. aber gerade bei wasser da geht das da kannst du ja glasflaschen ja, aber ich die glaube, sind immer so schwer zu tragen. Ja, sorry. Dafür ist vielleicht der Planet ein bisschen ja. happier. Ja. So, weil du kannst die recyceln und so. Und vor allem ähm, recyceln ist ja das eine. Aber du darfst nicht vergessen, in jedem Plastik ist Weichmacher drin. Ja. Und Gesundheit wieder. Du kannst wiederum. mir erzählen, was du willst. Das Ganze wirkt ja hormonell, das ist Und wenn du nur Wasser aus Plastikflaschen trinkst, gesund ist das nicht. Das glaube ich. Deswegen verbreite das Aber wieder zurück, es ist halt das einfach machen. und äh, führt halt zu Faulheit. genauso wie Verbrenner fahren. Das ist auch einfach. Du fährst einfach tausend Kilometer ja. durch. Ja, ich weiß. Ich weiß. Halt schlimm, ja. Ehrlich? Dann halten wir. Ja, bei der nächsten okay Wie lange noch? 93 Kilometer, Jens. Das halte ich schon aus. Ah, okay. Dann wärst du doch eben mit mir gekommen anstatt hier zu quatschen. Ich wollte jetzt nicht, dass die Leute sich hier langweilen. Ich habe mich geopfert. Ah, die hätten sich hier leider so angegucken können. <lacht> das ist halt ein Livestream, mein Gott. Oh, das Video ist was anderes, Livestream ist was anderes. So, wir dürfen übrigens hier 100 fahren die ganze Zeit. Tempomat ist auf 103 eingestellt und unser Durchschnittsverbrauch Komischerweise immer noch 10,3 Kilowattstunden, das ist irgendwie... Oh, die Mobility-App meint, Radio Bike 2x175 kW, beide defekt, ach du Scheiße. Ah. Ah. Bielefeld ist übrigens keine Veranstaltung, sondern das ist nur ein Zwischenstopp, mhm. da äh, halten wir kurz an für ein Pressefoto, weil das so vorgeschrieben ist, und dann fahren wir weiter nach Düsseldorf, da ist äh, dann die Abendveranstaltung, für uns. Ne? Ähm, ja, so das Stream ist übrigens auch sinnvoll, finde ich aber auch. Nicht mm. schlecht. Das ähm, ist dann Leitungswasser, was Leitungswasser, was du aufspulen kannst. Aber ich trinke gerne Wasser still. Ich auch. Das sein. ist das Problem. So, wenn jetzt wirklich, ich guck mal, meine App geht ja gar nicht, das ist mein Handy. Wir können bei mir gucken, ob wir eventuell bei ihm oder so. Ja, guck mal, mhm. Genau. Ich, ich, mache BD, ich mach dir den alles, mal, an. Mach mal an. Ob das wirklich defekt ist, das ehrlich scheiße. Alter, Alter. Danke für den Tipp wieder an der Tankstelle wie letztes Jahr. Genau. Ja, danke echt für den Tipp. Also, perfekt. So, ja, wie hieß noch mal der Ort? Vielleicht kannst du da in der Nähe gucken. Mhm. Radio. Hier nicht. steht äh, laut App, 2 von 2 grün. Okay. Vielleicht meinst du die da weiter hinten. Oder weiter hinten, vier von 5. Auf der anderen Seite sind 4 von 5 auch grün. Verfügbar. Hm. Aber hier steht verfügbar. Alles grün. Vielleicht können wir mal checken, wie zuverlässig die EMBW App ist. Ja, weiß ich, wie du darauf gekommen bist, dass das defekt sein soll. Also laut NBW-App sind das die Dinger grün hier, ja. und äh, verfügbar. Das ist grün. Eindeutig. Hm. Kann natürlich auch sein wie eben bei den Shell Recharge mit diesen EV6-Säulen. Ja, hm. es sind nur zwei. Ne? Das ist eine Säule mit zwei Ladepunkten. Hm. Ach du Scheiße. Hm. schwanz schon wieder. Aber gibt es denn Alternativen im Umkreis wenigstens? Ich kann mir mal checken. <lacht> AC 11 kW. Also, ein bisschen bei hinten gäbe es was. Da muss man einmal wenden. Das wäre nicht spannend, das wäre ja langweilig. Richtig. Um, by going electric. Du so nicht, da musst du Umweg fahren. Ja. Supercharger? Ja, Supercharger. Ja, aber, auch ich mal Supercharger aber ich habe meine App nicht vorbereitet. Ich habe doch meine. Ich habe doch die Tesla-App. Jetzt schauen wir ja, mal Die rein. App habe ich auch, aber hast du äh, dich schon angemeldet? Natürlich. Ich hab auch. Ja, dann gucken wir doch mal, wo Supercharger ist. Ey, wir laden das bei Tesla. Ist, danke für den Tipp. Na, echt, da fährst du jahrelang Tesla? <lacht> ja, nicht. Kommst nicht drauf, einen Supercharger zu fahren. Where is the Tesla-App? Please. Ah, hier. Finde einen. Nicht Tesla, Wie heißt das nochmal. Ja, hier. Da oben, nicht Tesla. Ah, ja. ja, da kommt natürlich keiner. Ja, eben. Das nee, da sind wir schon vorbei. vorbei leider. Der nächste Supercharger, der ist schon hinter uns. Apelon, na. Da nee, kommt ne. keiner. Schade. Schade, Mo. Ja. ja, gute Idee, aber äh, auf unserer Strecke, da ist nichts. Ja. Deutschland gar keiner mehr. Cool. das hat Weil er auch nicht alle eröffnet hat. Eben. Es sind ah. natürlich super da. Ja. Aber nicht das äh, war. Vor uns übrigens ein, Speise, ein weißes Model S Performance. Okay. Mit schwarzen Spoiler. Ah. Das sieht ganz gut aus. Ist das der S90D? Weiß ich nicht. Okay. Aber die fahren alle schnell. Ach schade, ja, okay. wären wir im Leben nicht drauf gekommen, oder? Jetzt wird der Tesla Supercharger. Ja, aber in Enschede, da fahren wir nicht vorbei. Enschede? Weil bis dahin kommen wir auch nicht. Ja, das ist halt. Ja, bis dahin kommen nee, wir das leider ist nicht. zu weit. Da reicht die Reichweite nicht aus. Obwohl doch, guck mal, wir haben 140 Kilometer Reichweite. Ja, aber hier ist es zu so Ende. 120. Nee, in 80 Kilometern ist das erst. Ja, aber das ist viel weiter. Gibt es hier keine Ionities in Holland? Das kann doch nicht sein, dass es hier keine Ionities gibt. Warte mal, wir fragen mal Google. Äh, wir haben doch die Ladestation gesehen entlang der Strecke. Ist so Ionity entlang der Ruhr. Ja, dein Tarek. das Tarek. Äh, auf keinen Fall. Ich habe Schokolade dabei. Alles. Kann. Also gleich wird es spannend, denn unser fünfter Ladestopp jetzt. Der ist, ist das schon der fünfte. Schon ist ist der, der fünfte, fünfte. Ne? Der ist bei Shell Recharge wieder mal geplant in der Nähe von 9. irgendwo habe ich jetzt vergessen in den 80 Kilometern. Aber die Community hat uns jetzt äh, im Livestream geschrieben, dass die eventuell defekt sein soll. Genau. Und wir haben nachgeguckt. In der NBW ist es als funktioniert beschrieben. Ja, und es wird auf jeden Fall gleich spannend, was für Säulen das sind, ob die jetzt wirklich funktionieren oder nicht. Und höchstwahrscheinlich ist das nur eine Säule mit zwei Steckern. Jetzt <lacht> 175 kW, das also wird nur eine Säule sein. Ja. Und ich hoffe nicht, dass das eine alte e fahrzeug säule ist. Dann haben wir nämlich ein Problem. Ja, wir werden sehen, ob wir da irgendwie stecken bleiben. Zumuten müssen wir noch ein bisschen weiterfahren, einmal die Autobahnseite wechseln. Das auch. ist das Problem. Okay. Auf unserer Fahrseite ist leider nichts. Alles andere Fahrsnetz und so weiter ist auf der anderen Seite. Das wird uns Zeit kosten und einen Umweg machen. Aber ganz komischerweise möchte ich euch noch was zeigen. Unser Durchschnittsverbrauch vom Fiat 500e ist nämlich auf 10,5 Kilowattstunden runter. Und jetzt an alle, alle Fiat 500e Experten. Woran liegt das? Kann das wirklich sein? Weil wir haben heute Morgen 20 Kilowattstunden Durchschnitt gehabt und dann eine Zeit lang 14,9 und jetzt auf einmal nach dem Laden zeigt man uns 10,4 an für die gesamte Strecke von 540 Kilometern. Schreibt es bitte unten in die Kommentare rein, an alle, die ein Pferd 500e seit längerer Zeit fahren und eine Idee haben. Ja, wie gesagt, im Chat haben sie gesagt, dass man beim Laden äh, den Wagen ausschalten muss. <lacht> was ist Aber da dran? Was ist da die Logik? Ich meine, warum muss ich den Wagen ausschalten und wenn ich ihn nicht ausschalte, dann sinkt der Durchschnittsverbrauch. Richtig raff ich es nicht. Mhm. Vielleicht könnt ihr uns irgendwie aufklären. Das wäre super cool. Jedenfalls haben wir jetzt 60 Prozent. Wir sind ja von 74 war es, ne? Wir sind mit 77. 77. Mhm. Okay, da haben wir 17% jetzt verfahren. Wie viele Kilometer sind wir jetzt unterwegs? Äh, ich habe nur Gesamtkilometer. 75 müssen wir noch, ne? Ja, 120 waren es also 45 Kilometer. Genau, 17% 45 Kilometer so Soto trawing. Vielleicht stimmen ja die 10 km. schon. Nee, also, ich glaube nicht, dass der Bordcomputer einen Defekt hat. Nee, nee. Aber ja. Also auf einmal so abrupt. Wobei, guck mal, wir dürfen aber auch wirklich ganze Zeit nur 100 fahren. Und das heißt kann du, ja der sein, dass bei 100 so effizient ist. Höchstwahrscheinlich. Deswegen, bitte kommentieren. Wie sieht es bei euch aus? 100 jetzt. Genau. jetzt. Und Die Frage ist, ob das wirklich so viel ausmacht beim Fiat. Also also wir sind in, in, in Düsseldorf gestartet und haben auf der Autobahn 130 gefahren, teilweise 135, und mhm. waren dann bei über 20, also 20,3. Mhm. Und äh, wo wir dann in Belgien waren, da durften wir nur 120 fahren und sind dann auf 14,9 runtergegangen. Jetzt in Holland, wo wir nur 100 fahren dürfen, da liegen wir bei 10,5. Ralf, schreib mir einfach eine Mail, mein Lieber. Wir machen das schon. Jetzt schmatzen sei uns... Oh, oh, in der Seele, Entschuldigung. <lacht> schmatzen. Oh, oh. Da wird die Frau, was das jetzt? Jetzt. <lacht> du kannst du auch nicht schmatzen. Tesla Model 3 in schwarz. wir sind auf der Autobahn 1 Richtung Arnheim unterwegs. Also in zwei Kilometer sind wir irgendwo bei Arnheim, glaube ich. Oder nicht, Utrecht. Utrecht. Utrecht. Utrecht. Utrecht ist es. Ja. Wir fahren dann weiter Richtung Arnheim. Wir sind seit 7 Stunden und 20 Minuten Fahrzeit unterwegs. So lange schon. Ja, aber ganz ehrlich, das Auto macht nicht müde. Oder Rückenschmerzen geschweige denn, oder popo bei mir zumindest nichts. Wirklich, wirklich Langstreckentauglichkeit absolut gegeben, was das angeht. Fahrkomfort. Brutal gut gemacht, wirklich. Was meinst du jetzt? Also bei uns alten Männern ist das ja schon <lacht> sehr unwahrscheinlich. Aber ja. trotzdem ist es so, man kann ja gut sitzen, wirklich. Es mhm. ist nicht so bequem wie letztes Jahr am Highways. Die Sitze ja wie Sessel, was? Weißt du, so das war schon nochmal ein Spruch besser. Aber hier sitzt du richtig gut. Du kannst die Beine ausstrecken. Ähm, du hast hier eine schöne Geräuschkulisse bei der langsamen Geschwindigkeit. Beim Highways empfand ich die Schenkelauflage aber auch ziemlich gut. Metern, ja, hier ist sie gar nicht vorhanden. Auf naja. unter 35 so, was sagt die Tante? 500 Metern links, rechts, ja. links, halt. Richtung Arnhem. Hammersholz. Ebenbruch, ja, danke schön. Ebenbruch, bitte. Ebenbruch. Ja. <lacht> <lacht> Grüße aus den Niederlanden zurück. würde ich mir sofort den BMW i4 holen. Den 40er, der würde mir vollkommen ausreichen. Allerdings mit einer guten Ausstattung dann nicht. Also mit Komfortsitzen. So bei 70.000? Nein, fängt also ab 59.000 geht's los, aber so wie ich ihn gerne hätte, dann lande ich bei 67. 67? Noch lange nicht voll ausgestattet, aber mit angenehmen Assistenzsystemen, Sitzheizung, Komfortsitze, memory Sitzeinstellungen das brauchst du schon. Und Hans Zimmer Sound ja. ja, ja, da wollen Sie nochmal 200 erste. Euro für haben. Boah, da würde ich drauf verzichten. <lacht> Elektroauto kann auch gerne leise sein. Ja, aber ich bin Straßenbahnfahrer, ich stehe ja, da das Ja, ich liebe das, ich bin irgendwie verrückt danach. Nimm dir einfach ein MP3 auf von der Straßenbahn <lacht> und spiel das ab zu Hause. <lacht> Oder ja, im Auto. Ja. Spaß und Geld. Also, bis jetzt meine Lieblingssounds: definitiv Jaguar I-Pace. hört sich genial an beim Beschleunigen. Das, was ich von Videos gehört habe, Porsche Taycan. Hört sich wohl sehr gut an und Audi e-Tron GT kann das auch sehr gut. Und mein, mein Mach-E kann das auch sehr gut. Also das gefällt mir auch. So, so einen eigenen Touch. Das vom ev 6 beim ev 6 habe ich sogar ein Video darüber gemacht mit vier verschiedenen Sounds, den du persönlich auch einstellen kannst. Laut, mittel, stark. <lacht> das ist cool, ey. Genau das Richtige für mich. Tja. Ja, und du brauchst auch Ich auch Ruhe. Ich ja. würde die alle abschalten. Der Fiat hat ja gar keinen, nur von außen einen leichten Touch. Ja, du hörst hier so ganz leichten Piepen vom Elektroauto. Ja, wie bei Tesla. Ja. Auch das könnten die auch ein bisschen lauter machen. Würde mir auch reichen. Sind total witzig. Also ich mag es, wenn das wirklich leicht ist. Also du fängst an zu beschleunigen und du hörst nichts. Das ist so, das macht ein Elektroauto aus da ja, fehlt mir aber doch noch was. Da weißt du, das ist das ist wieder der a in ne? Meter. Der braucht schon der was. Rechten Fahrstreifen benutzen, um 30 A recht A28 zu nehmen. und labert jeden Zusatzartikel des Straßen Einen der zwei rechten Fahrstreifen so. benutzen um Das Ganze jetzt noch mal zu Musik hörst, dann wird die Musik fünfmal unterbrochen ja. wegen solchen Straßennamen. Ein BMW i3. Tja, gibt's leider nicht mehr. Wird in zehn Jahren mega, mega beliebt sein auf dem Gebrauchwagenmarkt. Oder in fünf sogar. Wenn die in bezahlbare Kategorien kommen, Reichweiten kommen. Das beste Einsteiger Elektroauto, deiner Meinung nach. Wie finden ist Einsteiger? Einsteiger bzw. Um Umsteiger. Boningen, zu nehmen. Ja, wobei... Das hängt davon ab, wie man ausgeht. Ja, ja, stimmt. Die QS werden super Umsteiger. <lacht> ja, <lacht> eigentlich schon. Aber ich finde auch den 4500 das ist super Auto. Also für Leute, die wirklich nur... Im Stadtbereich unterwegs sind und vielleicht mal 200, 300 Kilometer fahren und dann einmal ein zwischenladen. Das kann man ja machen. Also, zu da ist der Wagen ja gut. Mhm. Und in der Stadt ist der Wagen sowieso spitzenmäßig. Definitiv. Das km aber der ist natürlich auch vom Preis her nicht ganz billig. Also, wenn du bedenkst, du willst unter 20.000 bleiben, dann bist du ja auch, ähm, hast so ganz wenig Auswahl. Aber dann landest du beim Twingo. Dann landest ja, das, du das sind so Autos, die kannst du wirklich nur so. Ja. Also die sind gar nicht für die Autobahn gedacht. Ne? Nee, Sogar klar. der Dutch Spring Springs auch. ist äh, äh, nicht für die Autobahn gemacht. Der Luigi schon. Der ist definitiv. Genau, und Enrico ist auch super Enrico, <lacht> Enrico. <lacht> so. Enrico, Enrico! Kennst du Enrico Morricone? Das war doch der, der die Beste aussieht. Enno heißt der. Enno? Mhm. Also ausgeschrieben. Ennio? Ennio Morricone? Ah, ich sag ja nicht Enrico. Ah, Ennio Morricone. Weltbild Schade, ja gut, dann muss ich mir einen Namen bekommen. Natürlich kenne ich ihn. <lacht> ja, Einer ja. der berühmtesten Film filmmusik aus. Aber so, ganz ehrlich... Ähm, ich halt der, Rechte Rechte auf ja. der, der Peugeot 208 zum Beispiel ist ein super Auto. Ist ja Bisher baugleich mit dem Corsa, ist aber von der, von der Ansprache her... Von, von der Form her viel schöner. Von der Form her jugendlicher, sportlicher... Das ist so wie ID ID3 und Cupra Born. Ja, so ein bisschen. Ungefähr. ungefähr. Und, und die haben auch mit einem 50 Kilowattstunden Alkohol eine ganz gute Reichweite und mit 100 Kilowatt eine ganz gute Ladeleistung ja Kann man auch fahren. Ja, wobei Navi, Software, das ist alles grottenschlecht. Das ist ja bei ganz vielen grottenschlecht. Ja, ja das grottenschlecht. Ist ja das Vor allem die PSA-Brüder damals. das ah. Navi-Software, da ist der Fiat hier. Das ist schon deutlich besser. Und auch flüssiger genau. im Vergleich zu dem. Um die ganze Abbildung der Ja, genau. Auch das, das. Oder hier, guck mal, hier hast ja. du auch so viele das Möglichkeiten. Das liebe ich ne? ja, dieses runde Instrument hinter dem linkrad Und dann das mit vielen Optionen, aber auch hier mit ähm, mhm. Darstellungen. Navi, kannst du die hier rüberholen? Du kannst hier alles rüberholen. Toll. Jetzt ist das android abgestimmt. Ja, weil ich mir das, das nicht mehr. Ach, du hast das darauf geholt. Ja. ja, ist klar. Ich dachte schon. fast wie ein großer hier, ne? Fast. Ja. Mit dem Ladespeed bin ich absolut absolut zufrieden. Also 100 müsste er ja noch nicht mal bei der Akkugröße. Und das, das Einzige wäre eine bessere Routenplanung. Das würde ich mir wünschen. Oder eine Filtermöglichkeit mit ACDC würde ich auch schon reichen. Ja, das wäre nur die halbe Miete. Also wir sehen ja selber, dass die Ladestationen teilweise einfach nicht da sind, dass sie nicht gefunden werden, dass sie auf der Karte gar nicht erscheinen. Ich meine letztens aber gelesen zu haben, dass Fiat wirklich seit Erscheinung des Autos kein Update für die Karten wieder gemacht hat. Das ist aus 2020. Ja, durchaus möglich. Das sieht auch wirklich so aus. Und das ist nicht gut, wiederum. Natürlich. Vegan. Ja, ja vegan -Ethisch. Der, der heute mitfährt? Der heute mitfährt, ja. Und ähm, was witzig ist, mhm. die haben ja für die höheren Varianten mit dem 60 Kilowattstunden Akku haben die da ja ein Google Automotive System drin. Ähm, So wie äh, der Volvo zum Beispiel. Mhm. Das ist ja richtig gut. Also das Google Assistant. Okay, so, okay. Also so beim Polestar. Wie beim Polestar. Mhm. Also quasi selbe Software. Mhm. Aber bei dem kleinen Akku, da haben sie die nicht drin. Da frage ich mich wieso. Müssen sie da so Lizenzgebühren bezahlen? Wahrscheinlich. Das sind dann die 500 Euro Lizenzgebühr pro Auto, die sie sich da sparen oder was. Wahrscheinlich haben sie dann das System von der Zoe da drin. Nein, die wollen einfach, dass die Leute den, den großen kaufen. Ja, das wäre für mich echt ein Grund. Oder ich fahre den nur in der Stadt mit 40 Kilowattstunden Akku, willst du jetzt auch nicht bei dem Auto so riesen strecken machen. Wir haben ihn ja live gesehen heute. Er ist wirklich nicht der Größte. Also der, der hat so Hyundai Kona. Die nee, ist schon ein bisschen größer. der man sieht du? ja auf der Plattform von Nissan Aria. Ah, den Aria habe ich aber noch nicht live gesehen. Ich ich finde nicht. Ich, aber ist dieselbe Plattform? Ich finde den vegan aber schicker. Den finde ich auch schicker. Also optisch finde ich den sehr gelungen von ja. außen. Ähm, ich ja. finde vor allen Dingen, dass es Zeit wird, dass, der, dass die Zoe eine neue Auflage bekommt. Nachfolger. Ja, die Frage ist, ob sie das machen oder ob sie die nicht auch mal einstellen. Nein, das sollten die auf keinen Fall. Das ist doch ein Bestseller, eigentlich, aber wie lukrativ ist das für Renault? Das ist natürlich die andere Frage, weil dann überlassen die wirklich den Asiaten den Markt hier für, für bezahlbare, sage ich mal in Anführungsstrichen, Elektroautos wie MG oder MG kommt ja jetzt bald mit dem Kombi. Endlich habt ihr eure. Euren Kombi endlich mal. Ne? Wonach alle schreien, aber was keine kaufen wird. Muss es gleich ein MG sein. <lacht> ja. Und ich, ich denke mal aber, das Audi hat ja auch schon angekündigt, oder? Dass es den A6 als Kombi geben wird. Ja, auch den, den, den Space Vision oder wie der heißt von, von Volkswagen, der Passat sozusagen. Ja, stimmt. Ich habe ich als also Studie auch schon gesehen, sieht super schick aus, aber so wenig. Niemals, niemals. Aber der größte Fail hier, ID-Bus-Studie. Realität. In der Realität sieht er auch nicht so schlecht aus. Ja? Nee, aber die Studie, die Studie. Die hat einen wirklich umgehauen. Ja. Und die Realität, die.. Und die wäre auch machbar jetzt, die ja, Studie so. wahrscheinlich. Okay. Kostet es zu viel oder sie trauen sich das nicht? Was Volkswagen das wieder zu konservativ, also echt. Die sollten sich mal ruhig was trauen. Das geht aber für alle Autohersteller. Ja. Du kannst ja die Studien nehmen und am Ende was auf der Straße erscheint. Ich überlege gerade, ob irgendeine Hersteller da, ja doch, Kupra hat das schon irgendwie hinbekommen, einigermaßen. Polestar hat es auch irgendwie, also sieht noch nach Studie aus, einigermaßen. Hyundai Ionic 5, meine, der war doch auf der Messe. Die Studie und der, der also ja, Wagen sieht ja fast genug aus. Fast. Hm? Hm. Stimmt. Auch beim Honda. Von der E. Von der E. Stimmt. Da haben sie ja fast die Studie 1 zu 1 übernommen. Stimmt. Ja, gibt es schon so einige der von e sieht ja auch total schnuckelig aus ne? aber ladeleistung bei so einer Technikwunder wunder also ladeleistung und auch akkugröße ich meine. akkugröße genau und bei dem das ist einfach scheiße sonst echt ein tolles auto und dann der preis ja von der Runde e ist ja nun richtig toll aber gestern in Hilden war ja ein Ehepaar, die haben den seit zwei Tagen gehabt, also heute ist der dritte Tag ja. und die meinten, die haben echt ein tolles Angebot dafür gehabt und haben nur sechs Monate gewartet. Die sind nach Abzug der Förderung, oh Gott, auf jeden Fall irgendwas mit 20.000 Euro gelandet, 24, 26.000 irgendwie sowas. Natürlich ist das für einige von euch immer noch zu viel. Die Frage ist, in die? Ähm, der hatte auch, also. Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, muss ich lügen. Weiß ich nicht. Aber so viel Unterschied gibt es auch nicht, oder? Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, das ist schon zu lange her, dass ich den getestet habe. Auf jeden Fall nur eine Batteriegröße. Ja. Und er hatte auch diese digitalen Spiegel, ist ja so. E, ja genau das ist sehr gut e <lacht> Fiat Panda eh ja gibt's den mhm. ich glaub, doch, ich. gab's doch mal sowas oder eine Studie oder eine Idee irgendwas war da genau Jörnick 5 nach der Studie Astra kommt ja wenn der mal kommt ne stimmt 380 km, zweimal laden, 30 Minuten. Ja, passt. Super, passt. Sehr gut. Absolut, sehr gut. Mehr als Einwohner? Ja, würde ich auch sagen. Wie viele Einwohner hat die Niederlande? Keine Ahnung, gute Frage. Wie sind Frage. das? 5 Millionen, 6 Millionen? Ich habe keine Ahnung. Okay, Google. Wie viele Einwohner hat die Niederlande? Die Niederlande haben 17.441.139 17? Einwohner. Da lag ich ja noch oh, ziemlich daneben. 17? Was hast du gerade? Ich habe 5, 6 Millionen. Ja, hätte ich hat sich auch gesagt. 17, 17 Millionen. 17 Millionen ist viel. Das ja, ist viel. Oh, das oh. Land ist ziemlich dicht bevölkert, glaube ich. Okay, Google. Wie viele Fahrräder gibt es in Holland? Der Standort Niederlande ist 24 Minuten mit dem Fahrrad von deinem Standort entfernt. Hein, das wollten wir nicht wissen. Hein. Okay. Ich kann es auch nicht anders machen. Nach 800 Metern bei Ausfahrt 6 leuchten Sweet Richtung Rudenberg N226 fahren. Ja. Leuchten hier raus? Oh. sicher. Sollen wir wieder zurück Wie jetzt? Oder oh, haben wir das Ziel geändert? Äh. Wegpunkt entfernen. Mann. Ja. Vor dir gibt es einen Blitzer. Nochmal Glück gehabt. Boah, <lacht> letzte Sekunde. Er irgendwo drauf gedrückt da hat einen Wegpunkt Ja, geführt. Mann. Aber warte mal, sind wir erst auf dem richtigen Route? Ja, doch, ja. Da basiert der Model S drauf, oder? Äh? Hatte, mal, hatte mal. Ja, nee, wegen, wegen dem C-Wert, C CW-Wert. Hatte ich mal gelesen doch. Das Model S basiert auf den Mazda, nicht, also technisch nicht, aber von der Optik her. CW-Wert her. Hat viel vom Mazda 6 übernommen. Hat ja. auch viel vom Mazda 6. Äh, ja, von der Beschleunigung her. Nein, von der, von der Form. Ich weiß nicht, wie die Modellbezeichnung ist. Aber welcher Maserati? Sarat. Ja, ich, ich weiß nicht genau, wie die, mh, die Modellbezeichnung ist. Ach, das kann sein. Das kann sein. Da es auf jeden Fall einen von hinten, sieht er doch recht ähnlich aus. Zum mhm. Beispiel. Da ist auch die ganze Form von hinten mit diesen mhm. rausstehenden Grundflügeln. Was hältst du denn von diesem Joke-Lenkrad? Also für mich wäre das echt nichts. Also das Joke-Lenkrad würde ich, ich würde mir kein Auto kaufen, was ein Joke-Lenkrad hat. Ich hab's noch nie gefahren. Nee, ich auch nicht. Vielleicht wenn er uns fährt, dass man sich ganz schwer dran gewöhnt. Aber die Frage ist wirklich, immer ach, ich weiß nicht. Ich finde das momentan das seltsam. Ja. Und vor allen Dingen, was macht der deutsche TÜV damit? <lacht> wenn die Autos in Deutschland haben, die kriegen hier eine Zulassung. Gab was. ja klar, gab es was denn? Ich bin ja, habe ja Musik gemacht. Früher, weißt was du? ehrlich? Ja, wird gespielt. Okay, die Gitarre ja. natürlich rock gespielt. Queen zum Beispiel, ah. also Queen war einer meiner ersten Lieblingsbands und äh, später bin ich dann so auf Pink Floyd, Genesis ah, okay. gestoßen, nicht zu verwechseln mit dem gleichen. Die Endphase vieler viel Reperimental viel gehört, weil man dann auch vor okay Krieg getan hat. Hattest du auch lange Haare? Ja, im Rahmen meiner Möglichkeit. <lacht> ja, die war hier ja nicht immer so. Wir ähm, müssen gleich ab, ne? Ein Kilometer. Ach, die hat aber nichts erzählt. In ja. Gelb. Boah, Nach hier, verdammt. Ich hab's gesehen. Gelber 4500, aber 200, noch einer mit von Getreppener. Aber äh, das ist eher so ein Postgelb. Das ist noch heller, das ist mehr so ein Pastellgelb. Ja. Aber auffallend, definitiv. Wow, das sieht auch cool aus. Aber da siehst du mal im direkten Vergleich, also wie viel da besser das Elektromodell aussieht. Ja. der Elektro 4 hat sich viel besser ausgeschrieben. So, warte mal, was sagt ihr jetzt? apel Dorn. Ja. Der, guck dir den an! Der, der. Der. Wie schnell war der denn unterwegs? Ja. 140? rechtshalten rechts halten. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Dem Streckenverlauf anderthalb Kilometer folgen. Ich war in der Schulband, der Sänger. Ah, siehst du, der Sänger. Zu Zeiten, als ich noch singen konnte. Du kannst du immer noch singen. Nach. Nach 800 Metern. Das ist eine Frage freu. der Übung, Tarek. Ja, aber durch meinen Bruder. zu Depeche Mode gekommen und 80er Jahre kannst du mit mir immer. Kannst du mich immer abholen. Mit alles, fast allem, was in den 80ern gespielt hat. Oh, bist du auch in Trauer gefallen, als du von der Nachricht von dem Ton von einem Sänger gehört hast? Ja, der, der, der, der Keyboarder. Du hast der Keyboarder? Ja. Das ist schon traurig. Er war ja gerade mal 60. Ich meine, ist ja nichts, ne? Hab ich nur drei Jahre. <lacht> nein, nein, nein, nein. Naja, aber ich... Weißt du, Musik ist... Was macht ihr denn? Hältst du jetzt rüber oder nicht? Hallo? Scheinbar nicht, aber klingt hm. auch gar nicht. Hm. Ich mach da aber keine großen Unterschiede mehr. Also ich höre so gut wie alles, was mir gefällt. 90er höre ich auch gerne, 70er, 60er, Elvis Presley, keine Ahnung, alles Mögliche. Klassik, wie weil die vier Jahreszeiten. So. Ja, Schlager, ich, höre auch, schön, ich ja. höre auch gerne Schlager, vor allen Dingen die alten, die alten Sachen hier. Du Bist aber ganz schön vielseitig. Ja, absolut. absolut. Manchmal höre ich. Ja. Aber Du hast in deinen äh, Videos, hast du da wenig Musik drin? Jetzt in den Videos selber, ja. in unseren Reisevideos viel, aber in den Auto-Reviews wenig. Genau, wenig. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe hab mir das einfach so angewöhnt. Keine Ahnung. Ich denke immer, ich schneide meine Videos immer so, wie ich als Zuschauer die Videos gerne hätte. Ja. Nicht? Und irgendwie, irgendwie muss ich es dir schneiden. Und deswegen, das was ihr am Ende bei mir auf dem Kanal seht, ist das, wie es mir gefällt mittlerweile. Natürlich, meine alten Videos, wenn ich heute meine alten Videos mir angucke, ne? also das sehe ich teilweise, wie schlecht also, das, das ist. Ja. Gehen also würde ich heute gar nicht mehr machen. Oh, das geilste ist, ich habe letztens mal mein erstes Video wieder angeschaut, wo ich oh. mein Model S abgeholt habe. Ne? Das war vom Oktober oder September 2018. Oh, muss ich mal raussuchen. Ey. Das, das habe ich auch noch mit dem iPhone gefilmt. Mit yeah. einem iPhone habe da alles gefilmt. Ton war scheiße. Bild 2018 war, war das? Ja. Oh. Ton war scheiße, Bild war scheiße. Also das einzige Schöne war, dass ich das Auto abgeholt <lacht> Aber ich weiß nicht. Das war schon spooky oder cringe, wie Luca immer sagen würde. Das war ziemlich cringe, wenn ich es das heute angucke. Aber es geht mir teilweise noch so bis 2019 also Ende 2019, Anfang 2020. So die ersten 20, 30, 40 Videos, wenn man sich die heute anguckt, denke ich auch, ach du Scheiße, mhm. dafür haben mich Leute abonniert, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ist so, ist immer so, ein. nach so einem Qualitätsanspruch mittlerweile, das muss so und so perfekt sein. Nicht perfekt, ich habe keinen Perfektionsanspruch. Nein, Nein für nicht, aber, aber für einen selber muss es sein. Ja, an. genau, es muss mir gefallen, auch wenn ich ein Video schneide mit Musik, ich nehme auch immer die Musik, die zu der Szene passt, es sollte schon irgendwo passen, aber... Ja. Die ich aber auch selber gut finde. Ja, natürlich. Du nimmst ja hm? keine Musik ins Video, weil du Scheiße Richtig. Das mache ich auch so. Also, wenn ihr meinen Musikgeschmack wissen wollt, dann guckt meine Videos. Da sind auch ja, genau. Musikstücke drin. Die genau. sind ja meistens von YouTube kostenlos. Ja, genau. So ein Musikarchiv, aber die entsprechen dann halt auch ein bisschen meinem Musikgeschmack. Ich nehme ist ja. So ein bisschen Electronic Beats oder so ein bisschen, weiß ich auch nicht, solltest zu schreiben. Ah, Modernere, äh, Zeit, du? Ja, okay. Modernere Sounds. Ich nehme auch mal Klassik. Wenn ich zum Beispiel eine Kirche äh, zeige, ja, von innen, okay. dann kann ich ja kein Techno nehmen. <lacht> das geht nicht. Es gibt aber leider Kollegen, die das machen und das finde ich zum Kotzen. Also jetzt nicht die ganz Großen, aber ich sehe auf YouTube manchmal so viel Schrott. Oh Gott, denke ich, wie kannst du das nur machen? Bonjour. So langsam wird es doch ein bisschen mühlich, ne? Wird man ein bisschen müde, finde ich. Ja, wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Kurzzeit. Dürfte so kurz nach 4 sein. Ah, 16.05 Uhr. Ja. Fünf Stunden haben wir noch. <lacht> Hältst du das aus jetzt? ich mir das wie süßig. Aber, komischerweise, auch wenn die Reise länger dauert, durch die vielen Stopps dazwischen, kommt es einem nicht so ja. langweilig vor. So ja, man gezogen. ist ja auf den Beinen, man muss genau, sich nicht immer Anstrengen. beschäftigt. Auch. Man hat auch so einen kleinen Adrenalinschub zum Beispiel. <lacht> wenn du nämlich jetzt nicht genau weißt, ah, diese eine Säule, geht die oder geht die nicht? wie gleich. Wenn wir sehen, 20 Kilometer, 12 Minuten werden wir es wissen. Ja, genau. Schon wieder ein Viertel. Also dieses Grün ist auch geil. Und dieses äh, Metallic, Grün-Metallic aus der Art. Gibt es mhm. ja auch bei der Elektrokonferenz. Ich. Wie findest du diesen ähm, Champagner-Touch da, von dem? Ja, ja, diesen Champagner, das ist nicht so mein Geschmack. Ja, äh, auch nicht. Äh, das, das, ist das ist schon so ein leicht pink so ja. Ein, ein bisschen Tag. so rosé. -Konfer. Ja, rosé, danke. Richtig. Da ist die drei mit diesen orangen Applikationen, das war gar nicht schlecht Und auf der anderen Seite ist gerade Stau irgendwie oder ah, ja, sieht nur so Sein. Den habe ich im Spiegel gar nicht gesehen. Dass ja. er gepiept hat. Ja. Dann überholen wir jetzt einfach. Wenn ich fahren will. Weil ich mag, ich, es will nicht ich mag es aber nicht, links zu fahren und nicht schneller zu sein als die anderen. Wenn ich links fahre, dann möchte ich auch schneller sein wie die anderen. Okay, musst du Ach guck mal, jetzt dürfen wir wieder 120 fahren. Hey, das ja sagt ey. zumindest das der Tacho. Geil. Tempomat 125 und Feuer. Der einzige Haken hier beim 500er ist, dass hinten, wenn man halt sitzt, hinten so wenig Platz ist. Als Erwachsener hinten eigentlich gar nicht mehr. Sitzt. Nein, das ist, das echt ist echt schade. Entweder ideal für zwei Personen. Mit Hund, Hund würde noch gehen. Ja, aber nicht im Kofferraum. Nein, nein, der müsste aus ah, der Rücksitz gehen. Müsste man dann eventuell hier noch Von Gitarren. 19 bis 6 Uhr stand da gerade 170. Das ist noch nicht 19. Ah, okay. Aber er kommt. Das, ja, das Auto hat das gedacht. Okay, alles klar. Und auch die vor uns fahren, denken das. Die fahren nämlich alles Das sind 500 Kilometer, eine Strecke und die Nutzung dann draußen knapp. Auto abgeben heißt? Auto abgeben heißt es. Okay, warte. Wir ein Auto überführen ein Auto. Plan, nicht den Volvo. Okay. Ihr fährt also mit zwei Autos, kommt aber mit einem mit zwei Autos okay, und guckt mal mit dem Volvo dazu. Okay. Ja, cool. Jetzt leider sind wir nicht dazu gekommen, aber kommt noch, definitiv. Ich muss hier noch ein bisschen Platz für andere Videos lassen. Ja. <lacht> Man kann ja nicht alles auf einmal. die ganze Zeit nur 100 fahren dürfen. Ja. Denke ich aber nicht. Ja. 10 km Doch, doch. Der Ioniq Classic, der schafft das ja auch. Ja, ja. Mit 100 km/h. Warum ja. soll der Luigi das nicht schaffen? In, in Rieg, Aber doch Koppel, ne? Nein. Ich, ich wette sogar, dass das Model 3 so auf 12 kommen würde hier. Ja, bei 100 km/h. Doch. Ja? doch. Deswegen also, ich glaube nicht, dass der Bord Stadt auf unter 10 geschafft. Das glaube ich. Also das laut ist Bordcomputer. Mhm. Wir wissen ja, dass der Bordcomputer bei Tesla ein bisschen schummelt. Aber laut Bordcomputer 9,8. Also ja. Selbst wenn es dann 12 ist, ist es immer noch super. Aber das ist doch brutal geil, ja, Jens! Klar. Weißt du, da wird mir wieder mal klar, was für ein tolles Auto das ist. Das ist. Kultur, das ist nicht meine Farbe. Nee, die Farbe hier, also von außen schon. Ja. Aber dass das jetzt hier innen dieses ist. Ah, ja, okay. ist Das ist auch so eine Mischung aus Türkis, ja, ja, Türkis, Türkis. Ja, Türkis, ja. Es ist auch so ein bisschen schade, dass man hier oben kein Glasdach hat. Ja. Es gibt ja den Lapima als da nicht Cabrio, ja, und ich wieder. Da was auf Frank, moin! Danke für die Spende! Aber noch mehr Kaffee können wir heute nicht trinken. Nee, wir nicht. Kaffee ist das vorbei. Schon so. Schokolade habe ich auch genug. Genau. Ich bin versorgt. Wie geht's dir, Frank? Alles gut? Genießt du das Wochenende Hoffe ich. Ja. Etwa ist bestimmt auch gut. Muss sie nehmen. Sicher auch. Nicht nur wir schwächeln, genau. auch die Zuschauer schwächeln ein bisschen. Wir haben 138 äh, Zuschauer im Livestream. Im ersten Livestream Im waren es über 200. Wir sind nicht mehr so fit. Ja. Das merkt man schon. Und die Leute möchten hier auch vielleicht raus das Wetter genießen. Ja klar. Ich oder denke was auch essen. irgendwann nach dem, nach dem Ladestopp hier äh, würde ich den Livestream erstmal wieder beenden. Und dann in Düsseldorf vielleicht noch. Und dann vielleicht, Zeit, wenn wir ja, oder wenn wir von Bielefeld wieder zurückfahren. Mhm. Wie wir so drauf sind, ob wir noch Bock haben zu quasseln. <lacht> mit, Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit. Sicherheit, mit Sicherheit, Sicherheit. Sicher, ne? Ja, sicher dann. Ja, Sishad. <lacht> Siehst du? Siehst du? <lacht> das ist Gesicht. Das ist wir Gesicht. komm bei die Mama oder mach mal Ei bei der Tag. Das ist prima. Viva Colonia. Oh, da sind wir dabei. Das ist prima. Oh Mann. <lacht> Ihr werdet es nicht glauben. Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen. Und mit Karneval? Ne. <lacht> Brauchst du mir nicht zu kommen. Mit Karneval, weder Karneval noch Karnevalsmusik. Geschweige denn, geschweige denn Straßenkarneval, was mittlerweile da in Köln abgeht. Das ist einfach nur ekelhaft, wie die Jugendlichen sich besaufen auf den Straßen in... Naja, egal. Auf jeden Fall, die geschlossenen Gesellschaften, die alten Kölner, die machen das noch richtig. Ne? Unter sich mit ihren jeweiligen Vereinen, Karnevalsvereinen. Da versammelt man sich, da hört man äh, Musik, tanzt und... und, und trinkt gemeinsam was, das ist wiederum was anderes, aber Straßenkarneval in Köln, das ist nur noch frei saufen, besaufen, Amok saufen und ähm, auch ganz viele Jugendliche außerhalb von Köln, die mit Zügen anreisen, die die Bahnen zukotzen, pinkeln und alles, also egal, egal, mehr will ich jetzt nicht erzählen, aber furchtbar, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Hey, noch 30, 32 Prozent im Akku, hey, das, das kann machen doch, wir doch keine weiß, wir Das ist viel zu viel. Also Endschede wäre doch machbar eventuell. Ah, müssen wir mal gucken. Also wir haben noch 75 Kilometer Rest. Ich glaube, bis Endschede sind auch so 70, 80 Kilometer. Das oh, klar. Wir müssen den mal auf null runterfahren. Wir brauchen Clickbaits. <lacht> <lacht> Jens. Ja, dann fahr weiter, komm. Also irgendwas machen wir falsch hier. Wir müssen echt mal auf, oder wir lassen uns abschleppen von der ADAC. Nach drei Kilometer, die aufs nehmen. Das gibt dann schöne Klicks. In die ja, genau. Genau, genau! Nicht nach sieben Stunden fahren. Nee. Ja. Vor allem muss ich morgen arbeiten. Oh. Okay, Wann du fährst du ja zurück? Ich fahre morgen, morgen früh. Ja, für mich geht es heute Abend direkt weiter nach Hause. Du musst ja eine halbe, Stunde. eine halbe Stunde. Heute Morgen bin ich in 22 Minuten da gewesen. War ja alles schön frei. Ja. Sonntagmorgens, Das war die geilste Fahrt meines Lebens. Schön frei. So 2,6 Kilometer. Da da da da auf den GoPro umgesprungen, weil er gesehen hat, wie einfach und, und praktisch das ist eigentlich. Ne? Ja, ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Mikrofon. Ah, ja, ich, ich hasse das genauso. Oh. Ja, das ist echt anstrengend. Es ist wirklich so. Ah. Wenn es halt nichts wird, dann wird es halt nichts. Doch, doch, das wird mit Sicherheit was. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> mein Akku auch noch voll. Ja, moin. Ähm. <lacht> ich habe noch einen Ersatz. Wir haben dabei. noch, was haben wir jetzt? Noch ein Kilometer bis zur Ausfahrt, dann ist das äh, wie viel Mal? Sechste Mal laden? Das sechste Mal. Das sechste Mal laden. Ich. Nach 800 Metern die Ausfahrt nehmen. Das ist das sechste Mal. Ich weiß, das vierte Mal. Fünfte Mal. Fünfte Mal. Fünfte mal. Das ist das fünfte Mal. Genau, wir haben dreimal bis zum Essen geladen. Einmal nach dem Essen. viermal. Das ist also das, das fünfte mal. mal laden. Ja. Genau, also das fünfte Mal laden. Und die Herausforderung ist jetzt, dass wir an eine Shell Recharge Station fahren. Die, die hat eine Säule mit zwei ccs und Slots und die letzte Shell Recharge-Station mit EFAC-Säulen, da waren sogar drei Säulen, oder vier, die funktionierte nicht. Und da Ach, sind wir auch schon. Seite. So, gucken wir mal. Auf der linken Seite. Ah, ist schon beschildert hier. Ja, da guck. ist ein Stecker, oder? Nee, ist ja. Ja. Ich dachte auch, er ist ein Stecker. Wo mag die Säule sein? Da! Ah. Was ist das? Das sind auch auch wie, wie Ionity-Säulen. Äh, Sieht aber also so aus. Verdammt. <lacht> <lacht> nee, das sind die. Was sind das denn für so ein... Also Shell Recharger definitiv. Ja, das, Recharge. das sind aber so ähnliche wie Ionity? Das sind so ähnliche wie Ionity, genau. Ist der gleiche Hardware-Anbieter. Ja, ja, hat. ja, genau. So. Ach, geil. Willst du von außen filmen? Nicht Ach so, ja, oder? ich geh mal kurz raus. Moment. Aber immerhin kein efa Das sollte klappen. So, ihr Lieben, wir sind Ladepause Nummer 5, endlich angekommen hier. Schaut mal. Die sehen so aus wie die Säulen von Ionity, allerdings bestimmt die erste Generation von der Hardware. Immerhin keine tech säulen und ich bin jetzt echt gespannt, ob das hier was wird oder nicht. Din, din, din, din, din, din, din. kurz dran. Wir müssen jetzt gucken, ob die Ladesäule funktioniert oder nicht. So, hat er die Shell Recharge-Karte angenommen? So. Ah, okay. Wir probieren es Also, schauen wir uns mal die Säulen an. Das Gute ist aber... So. Ad-Hoc-Karten Ad Ad 59 Cent pro Kilowatt. Der Jens hält jetzt die Shell Recharge-Karte dran, akzeptiert und es klickt und klackt, es klickt und klackt, das ist immer ein gutes Zeichen. So, die Shell Recharge-Karte wurde äh, akzeptiert und es hat geklickt und geklackt, das ist immer gut. a Das war ja zum Glück gar kein Problem. Wir haben hier einen Tritium-Lader gehabt, die relativ zuverlässig sind. Dieselben wie Ionity im Bezug drauf hat. Und das hat gut geklappt. Und was haben die eben gesagt? Auto abschalten. Der ist jetzt abgeschaltet. Der ist abgeschaltet. Ich wollte jetzt eigentlich gerne die Route programmieren. Die Dann erste. lass uns mit meinem Handy mal gucken erstmal. Ah ne, Quatsch, du willst ja das Navigationssystem benutzen. Oder sollen wir erstmal für kleine Mädchen? Ja. Komm, machen wir es. Okay, wir haben noch... mal, wie viel haben wir denn noch im Live-Chat? 155. Jetzt, oh, jetzt wieder, wieder mehr. mehr. Schade. Oder also. sollen wir die warten lassen? Oh. Nee, das ist doch blöd. Also Leute, wir gehen mal kurz für kleine Königstiger und äh, machen dann hier den, den Livestream kurz zu Ende. Wir, wir schalten ihn gleich ab und ähm, vielleicht melden uns noch wieder aus Bielefeld. Spätestens in Düsseldorf. Oder kurz vorm Ziel. Zieleinlauf! Ah, ja, oder das lassen okay. wir fürs Video. Genau, mal gucken. Ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Zeit, würde ich sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Hat total Spaß gemacht. Wir danke, waren danke dass Sammelen. ich dabei sein durfte erstmal. Ja, danke, dass du mitgefahren ja. bist. Und schaut euch die Videos an auf Move Electric und auf Electro Electro also Electric Dave und äh, <lacht> Stefan von Next Move. Next Move, <lacht> Next Move Electric Dave. <lacht> okay. Alles klar. Ciao. Macht's gut. Ich mach jetzt Schluss. Tschüss, nasilla und alle, die mich kennen und die ich kenne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.